Gib mach doch mal den Link. Von den Experimenten. Experimenten. Twitter, Peter. Entschuldigung, gib doch mal den Link her für den Livestream. Ich twitter den, sobald der jetzt online ist. Der ist jetzt hier am Anfang. Ah ja. Der Prozess läuft. Sehr gut, dann mache ich den auf einem anderen Gerät auf. Ja. Ah, wir kriegen hier noch Rückkopplung hin. Irgendwie, das wird auf, witzig, aber auf. da hängen ja so zwei, auf, drei Sekunden auf. zwischen. Da kann nichts passieren. Ja, klar. Ach so. Kunst Livestream. Sag jetzt habe ich euch alle voll aufs Studio Sound. Wir sind jetzt live. One, two, three, Kunsttalk! So, wer macht keine Moderation? <lacht> ich, Hab ich, ich bin gelesen. Gast. Ich bin Gast. Ich wurde eingeladen. Willkommen zum wohl. Ja, ich, ich, ich äh, gucke mal, ob ich einen ein, ein ja, kann. Hey, aber wir warten vielleicht einfach, dass so ein bisschen noch oder ja. reden einfach drauf los. Nee, erstmal. Hallo. Hallo. hallo, Daniela, hallo. Huhu. Daniela hört so, hin. als würde sie uns nicht hören. Ja. ja. Ah. Sie tut so, als ob sie uns nicht hört. <lacht> <lacht> <lacht> la, la, la, wir müssen was sagen, sonst hört sie wirklich nichts. Ne? Genau, so. Ja, weißt ja auch Video. Selbst wenn sie was hören können. So. ja. Daniela? Eine Verbindung zum Audiosignal kommt jetzt. Ah. Wird jetzt hergestellt, ja. Okay. Ja. So, jetzt müsste sie gleich... Hallo, Daniela? Ja, hallo Daniela. Da bist du, okay. Ich hey, <lacht> mal hier und auch gleich geklappt mit dem Signal Ja, super. Wunderbar. Genau, das war jetzt ein bisschen gespenstisch. und taust auf, ne? sprachlos guckst, so gebannt und wir ja, haben gedacht, ich, äh, will ich sie uns also jetzt. Audio, nicht hören. Ich habe euch nur gesehen und nicht gehört und ich musste erst die Audioeinstellungen aktivieren. Ich habe aber erwartet, dass sie kommt, Andreas. Das ist gut. Weil die Bürger das schon äh, gesagt hat, dass sie kommt. Warst du also sofort gleich im Thema? Hm? Genau. Ja, ich habe äh, wirklich so äh, sozusagen halbschlafende Nächte, wo ich also. Äh, über, über dieses Thema Erwarten nachgedacht habe. Ich fand dass im ersten Moment, als Birgit das gesagt hat, fand ich, wow, ein super Thema. Und dann merkte ich aber, was, wie, was für eine Tendenz, eine expansive Kraft das hat und wohin das überall äh, hinausläuft. Und dann habe ich mich also immer mehr mit dem Stoff kämpfend äh, dahin hingebracht, dass es also hierhin passt und nicht äh, uns gleich sozusagen äh, zehnmal in, äh, um die Welt und äh, zurückbringt. Und äh, habe hab erstmal so äh, also dagegen gehalten, wo wir so sind, oder letztes Mal auch waren, und äh, habe dann so drei Punkte äh, mit den Erwartungen einmal also ging es um den Talk selber also Erwartung anders um den Talk den Kunsttalk dann hatte ich also als nächstes dann Erwartung überhaupt also ich habe das genannt Problem Problem traue kein Problem ich habe dann entsprechend gepostet eine, eine Liste mit lauter Problem vorne dran das war im Grunde so eine Art Falle und c das Bild mit den Hüten und ich hoffe, das kriegen wir hier irgendwie nochmal vermittelt. Birgit, hast, hast, du das auf, hast du das parat oder soll ich das jetzt eben noch suchen? Dieses Bild mit den Menschen, die zum Horizont hingucken. Von Und, Richard äh, Oelze? Ja, das. Ja, das habe ich jetzt nicht eingespeist. Äh, ähm, ähm, aber das ist ja das ist ja so... Das muss man sich so vorstellen, eine Gruppe von äh, Menschen, die da stehen, also ich glaube, ursprünglich dachte er, das seien, äh, sollten Journalisten sein, aber es sind halt Männer mit Hüten, die rückwärtsgewandt zum Betrachter stehen und in eine Landschaft schauen, die eigentlich gar nicht viel hergibt. Also so ein bisschen wie mein Hintergrund ist, so, so ja. mit so verschiedenen Farbzonen und er hat das, glaube ich, damals als äh, leere Landschaft bezeichnet. Ja also es so ist nebelig so zum Horizont hin, düstere ja. Wolken, alles in so einem grünlichen vielleicht so ein Wald noch. Also der hat ja. sich ja viel mit diesen nördlichen Wäldern befasst und man sieht genau. vielleicht äh, andeutungsweise einen Wald, wie man auch hier ja. im Hintergrund so andeutungsweise Waldgeschichten... Genau. Und äh, also das das muss nicht. Äh, das, das versuche ich das nachher noch selber raus und äh, gucke, dass das irgendwie hier kommt, Also es... Wunderbar auf jeden Fall und passt also zu jedem der Punkte. Und dann habe ich äh, überlegt, wie kreuze ich diese, äh, diese drei Sachen mit, so dass da also irgendwie diskutierbare Ansätze oder Fragestellungen oder mindestens Anregungen bei rauskommen. Und äh, lese ich vielleicht einfach mal vor. Äh, also das Erste ist, eben Künstler sind nicht dazu da, die Erwartungen anderer zu erfüllen, Rufzeichen. Nicht? So, das ist ja eine... Äh, eine These, die entweder für alle gilt, aber für Künstler insbesondere oder auch eben vielleicht nicht. Vielleicht entsprechend wäre es interessant, das könnte man als so eine Art Dialogaufgabe sehen, eine Liste zu machen, eine Liste der Erwartungen, die wir enttäuschen oder, zu enttäuschen oder zu enttäuschen entschlossen sind. Also umgekehrt, nicht was wir da alles bringen wollen, sondern im Gegenteil, also was wir eben oder wo wir auch denken, nicht da, da wird was enttäuscht und äh, da fallen wir aus den äh, üblichen Rollen und Rollenerwartungen vielleicht oder sowas. Das war so, ist so der erste Punkt, den tue ich gleich noch in den Chat. Äh, das nächste wäre dann, äh, am Ball vielleicht eine Liste von Fallen, also in die man tappen kann, mittels derer der Künstler wir immer wieder in Dienste geraten. Ich möchte nicht so sehr schon bei der großen Schleppnetzfischerei, äh, dem Shanghai der Kulturindustrien anfangen, also sozusagen so die Industriefangschiffe der äh, kreativen Meere, nicht? Äh, sondern vielleicht schon früher bei Worten wie Problemlösung oder Reusen wie dem kreativen Zirkel. Da müsste man eventuell äh, gucken, ob man da auch andocken kann. Und äh, als Drittes, also immerhin wie liegt billige ich einen, wenn ich Erwartungsdruck, so doch eher einen Erwartungssuch. Und zwar die Lust an der Zukunft. Also das trifft besonders auf mich zu. Und was ist also eine Lust an der Zukunft, Lust an der Vorhersage, an unserer Intuition aufs Erwartbare und nicht Erwartbare Neue oder gar Utopische? Gehe ich damit schon in die Falle überhaupt oder befinde ich mich wieder mal auf dem findigen Weg zu entkommen? so das sind so die äh, drei Punkte die ich so in, auf der Zeit wohin wohin es sich sozusagen äh, äh, eingeengt hat und äh, ja und äh, damit äh, übergebe ich das eigentlich an euch und äh, man kann sich da äh, mit äh, auseinandersetzen oder es auch alles ganz anders kommen lassen entsprechend erwarte ich jetzt ein bisschen äh, so dass wir, eine, äh, so was wir heute machen, nicht? also eine, eine Liste vielleicht aufstellen, ob wir heute irgendetwas, äh, wer, wer hat noch was sozusagen, ganz einfach, ich hätte dieses blöde Wort ein, nicht der, eine Agenda, ob wir vielleicht eben eine Agenda hinkriegen. Äh, denn? Könntest du für, für mich nochmal ganz knapp in ein, zwei Sätzen sagen, was jetzt sozusagen... Der Kern dessen ist, worauf sich dann das bezieht, was du jetzt als Erwartung fragst. Also was genau, wel, welchen, du hast sehr viel erzählt. Ja, genau. Und ich mache das jetzt einmal, mache ich jetzt hier einmal kurz. Das, nein, äh, ja, das ist viel. Ne? Oh, ähm, mehr, mehr soll das eigentlich auch gar nicht sein. Also Erwartung. also eins ist so, wie, als Admin, äh, Gruppe kommen man ja immer wieder auch in das Gespräch darüber, was, was man selber will. Man, wir haben das eigentlich ziemlich stark eingegrenzt, dass wir das Technische nehmen und wir kümmern uns ums Technische und alle anderen kümmern sich, kümmern sich um den Rest. <lacht> so in, in so einer <lacht> Spezialerwartung. Aber das ist auch nicht genau so durchzuhalten gewesen, finde ich. Und da ist eben die Frage, ähm, ja, was, was äh, ist denn so in den Köpfen, was dieser Kunsttalk sein kann von jedem aus? So, aber wirklich, du musst mir da helfen, weil das, äh, die Problemformulierung hattest du öfter und besser, als ich das jetzt hinkriege. Genannt. Ähm, ähm, ja, also hm, zum Beispiel, du sagst ja, ich will nicht moderieren, da gibt es auch persönliche Gründe. Äh, ja, aber mach doch, lass nicht. doch dann erstmal alle Punkte durchgehen. Also, wenn das so, ja, wenn du okay. so Trialog das Wort einwirfst, könnten wir ja jetzt überlegen, ob das auf die Agenda soll für heute, okay? Ja, genau. Ja, und äh, ich kann vielleicht einfach, soll ich das jetzt kurz ausführen mit dem, warum nicht moderieren? Ich würde, ich würde, würde erstmal unterscheiden wollen, ich würde erst mal unterscheiden wollen. Es gibt einmal das Thema Erwartung bezogen auf das Format hier und dann das Thema der Erwartung allgemein zum Thema Kunst. Sehr schön gesagt. Und dann gibt es die Erwartungen, die wir aneinander haben, dass wir darüber reden irgendwie. Ja, das, das, ist, das ist dann das eigentlich Format was anderes. Genau. Nochmal. Das ist ja das Format. Genau. Hier. Ja, und, dann und eigentlich will <lacht> ich hier nicht so viel über uns reden. Ja, ja weiß nicht. Man kann ja gar nicht über, nicht über sich reden. Ja, aber du weißt, wie ich meine. Ja. Also dann aber aus einer Perspektive, die ja. eben für offen, für, für außen ist. Und ein Gespräch Und jetzt darüber, wie wir, wie wir managen, Kunsttalk ist ein Innengespräch. So ja, genau. Also allgemeingültige Generalisierung, das wäre zum Beispiel eine Unterscheidung. Ne? Unterhaltungswert für andere. Ich fühle mich gerade um Wochen zurückgeworfen. <lacht> <lacht> <lacht> Irgendwie der, der Punkt, wo wir jetzt sind, das kommt mir so unheimlich bekannt vor. Da waren wir doch schon mal. Ja. Oder ähm, ja, kommt ja. Mir das, also Natürlich hat sich vieles verändert, aber trotzdem ähm, erkenne ich so Ähnlichkeiten. Das geht um Wahrnehmung. Eigentlich geht es immer für mich geht's immer um Wahrnehmung. Ich glaube, ich weiß, was, äh, was Jutta meint. Ja. Äh. Ja, was Naomi meint. Ich glaube, ich bin mir, äh, ich, ich weiß, was sie meint. Ja, ja, ja. Da ist schon drüber gesprochen worden. Mhm. Und jetzt hat sich einiges verändert. Stimmt. Mhm. Wir hatten hier vorher gesagt, ob man sich irgendwie vorstellen soll oder sowas. Oder wegen Julia und, äh, und wenn sonst jemand dabei ist, der noch nicht dabei war. Aber all das ist jetzt, äh, weiß nicht. Mach doch also, mal weiter also, mit Erwartung. Ja, das, genau. Ja, es gibt ja auch die... Also das Erwartung. ist die eine Erwartung und jetzt kommt die nächste Erwartung. Es gibt auch die Erwartungserwartung. Genau. <lacht> ja. Das ist Luhmann. Genau. <lacht> ja, das ist nicht nur Luhmann. Das ist ja, als ob Luh also Luhmann hat das ja nicht erfunden. Das ist ja ein, ein reales Phänomen. Auch ohne Luhmann ist das da. Da hattest du ja so ein Video, Video getweetet vom Sonntagssozio, Ja. Oder dass so in ein paar Minuten so. Langmacht. Das Thema, das Thema hatte ich mit dem schon vor Anu knuppzig. Uralt. In dem, in dem Video macht er aber dann ja noch einen Turn und macht das Erwartungs Erwartungs Erwartungen. Ja. Er Erwartung. Macht er dann die Clown, dass er dann halt die Zirkularität noch mal so staffelt bis ins Unendliche. Also, so ja, wie er da das anpackt, ist für mich eigentlich äh, eher deutlich, dass wir im Grunde äh, Entscheidungen, die schon gelebt werden, nicht noch mal in Frage stellen müssen. Und das ist erwartbar. erwartbar. Also, nicht also <lacht> die, die äh, Frage ist eher, also, äh, machen wir jetzt etwas, was wir auf gar keinen Fall irgendwie je tun wollten? Ist da irgendwie sowas drin, dass man da so ein Unbehagen herkommt oder... Ich würde das anders einfach sagen. Wir, wir da, da ihren so weiter. Nee, ich würde einen anderen, ich würde einen Gegenpol setzen und das wäre die Überraschung. Also ich habe die Erwartung mhm. und dann habe ich jetzt einen Gegenpol, ist die Überraschung. Und wer will denn nicht zum Beispiel in der Kunst überraschen? Weil das ist also die Erwartung. Das hatten wir ja schon mal mit der Überwältigungsästhetik und diesen. Ähm Ding. Und ich glaube, wir waren uns da auch ziemlich einig, dass wir keine Überwältigungsästhetik verfolgen. Aber wir wollten doch heute über Erwartungen reden. Ja. Das ist deine Erwartung dann, oder was? Das ist meine Erwartung. Wenn der, wenn der Andreas das so vorbereitet hat, erwarte ich das. Ich war nur durcheinander. Ich habe nicht allem so gefolgt, wie ich aufmerksam hätte sein müssen. Und deswegen hatte ich dann nochmal nachgefragt. Und jetzt denke ich gerade, hätte ich das mal nicht getan. Also was ich gesagt habe, ich habe eigentlich dann das vorgelesen, was jetzt hier im Chat dieser, dieses Meetings steht. Also und da gibt es also das ABC und dann gibt es unten drei Absätze, in denen das nochmal steht. Also wir sind jetzt dabei, und das da war, also bei dem Punkt A Erwartungen an und um den Talk und da hatte ich, das hatte ich versucht so zu fassen, Künstler sind nicht dazu, da die Erwartungen anderer zu erfüllen. So, Gut. und äh, in dem Moment äh, bin ich sozusagen einerseits mit meiner Identität gefordert, das heißt, ich sehe mich als Künstler und äh, äh, neige dazu, mir mich nicht zu rechtfertigen für irgendwie was, was ich mache und Anderseits, und zum anderen sehe ich für mich diesen Talk eben auch als ein werdendes, äh, als eine soziale Plastik mit dem äh, als eventuell selber ein Kunstwerk. Und äh, damit hätte auch, diese würde dieses sich nicht rechtfertigen müssen, auch auf den Talk äh, zutreffen. So, das ist eben nicht so, dass wir einen Auftraggeber haben. Es ist nicht so, dass wir äh, damit äh, Ziele erreichen wollen, die sich an Zielgruppen oder in welchen Zielgrößen, das wissen die Marketingleute unter uns hier eben auch besser, das eben nicht, nicht. Und dann wäre eben die Frage, wie stellt man so ein Nicht vielleicht sicher? Muss man es sicherstellen oder macht man einfach drauf los? Und genau das ist die, in Anführungsstrichen, Naivität, die es braucht. Nicht? Also so, so stehe ich also diesem, dieser Erwartungshaltung an mich gegenüber, und äh, meine Frau, die fragte mich heute, wie du moderierst? Und dann habe ich gesagt, nee, aber du hast doch eben gesagt, du moderierst. <lacht> Und äh, da habe ich gesagt, nee, ich mache nur eine Einleitung. Ja, aber das ist doch moderieren. Aber die, nee? Frage, die Filterraum sich die vorher gestellt hat, was wird von Kunst erwartet, finde ich zum Beispiel als Ausgangsfrage super interessant. Und dann kann man ja, wenn man das beantwortet hat tatsächlich, oder versucht hat, so ein bisschen zu beantworten, was man bestellt hat, es dazu gebracht hat, irgendwie zu klingen oder irgendwie da zu sein, dann kann man ja, diese zweite Position, die es Andreas ausgesprochen hat, dieses, nee, aber ich bin gar nicht dafür da, eure Erwartungen zu erfüllen. Das ist ja dann wiederum die Reaktion, davon was man praktisch erst wird erwartet. Aber dann hat der Künstler trotzdem noch so dieses typische Ansicht, dass er dann selbst dazu dann sagt, nee, das habt ihr nicht von mir zu erwarten. Also selbst das muss ich nicht erfüllen und bin trotzdem gut. Ja, aber dann machen wir es so an dem Beispiel, das wir jetzt gerade leben, weil... Allgemein über die Kunst, nicht, das führt mich zu äh, ja, weitschweifenden, theoretischen und wo ich auf irgendwie Literatur zurückgreifen muss, das will ich alles nicht. Ne? Die Frage so, hier. Und die Frage hm? erwartet Das wäre dann die Frage, wenn man jetzt an Beispiel macht, was wir gerade eben tun. Was wird hier gerade von uns erwartet? Kann man die Frage stellen? Also, das habe ich gerade eben gemacht. Und kann man ja, wieder... also, was wird von uns genau? Da stellen wir uns, das wäre ist nicht auch interessant. Was, das was für Leute stellen wir uns vor, ja, die Erwartungen an uns haben könnten? ist noch gar nicht das, was wir ablehnen, wo wir sagen, ey, das könnt ihr aber gar nicht von uns erwarten, sondern erstmal wirklich was suchen. Ist überhaupt möglich? Gibt es diese Stimmen überhaupt, die etwas von uns erwarten? Das ich mache mir nur Gedanken darüber, was ihr von mir erwarten könntet. Äh. Die anderen Leute äh, interessieren mich im Moment so nicht so. Ich habe auch gar keine Ahnung. Die ich nicht. stelle ich mir als, als, als irgendwie so... Als, als irgendwas Unbestimmtes, was um mich rum ist, von dem ich weiß, dass es das gibt, aber ähm, mit denen habe ich nichts zu tun, sozusagen. Die sind Gast bei mir. Ja, irgendwie. Basis, oder so. erstmal. Also das, was wir untereinander von uns erwarten, ne? was du von mir erwarten ja. kannst, oder was ich von dir ja. erwarten, du von Was anstatt, du von mir erwarten kannst, darüber mache ich mir Gedanken. Das ganze intersubjektive Geflecht im System. Im System. Die anderen brauchen wir ja. ja, zum Beispiel. Das kann man dann zum Beispiel... Weiß ich nicht, das Darüber was... können wir reden auf jeden Fall, weil da kann jeder von sich reden und genau das sagen, was er denkt und das hat genau genauen Bezug. Wenn ich anfange, über irgendwas zu reden, was diese Leute, die eventuell ich nicht kenne, denken wollen mhm. und so weiter, bin ich ja nur am Fabulieren, nur am, am Schwätzen mhm. und ähm, müsste ich genauso Bücher ranholen wie der Andreas sonst. Aber mit euch, mhm. über das, was ihr von mir erwartet und ich von euch erwarte oder hier von dem, da kann ich reden. Da, dann verstehe ich, ich was. Bei, Anfang bei mir ist es ganz komisch, ich erwarte eigentlich gerade eben gar nichts. So ja, nicht. ja. mit dem, was ich gerade eben hier mache, ist mit euch rumhängen. Ja, genau. Ich, ich habe gerade eben tatsächlich erst in dem Moment, wo ich gesagt habe, ah, krass, ja heute seit Dienstag. Okay, gehen wir mal Kunst. Ja, also ich habe bei mir gemerkt, ich hätte beispielsweise abgesagt. Wenn ich heute nicht da wäre, nachdem ich so Vorgespräche mit allen möglichen hatte, hätte ich gedacht, ich sag ab, wenn ich jetzt mich krank fühlen würde oder mir was anderes dazwischenkommt oder sonst was. Da habe ich gemerkt, aha, Verbindlichkeit schon entstanden. Ja. <lacht> genau, also richtig inzwischen bei mir gehend ein Gefühl von Loyalität. Ne? So. Und äh, diese, damit ist so dieses reine KZU-Ding äh, ist äh, für mich äh, da da schon seit einiger Zeit in Frage, aber inzwischen weg. Ne, so. Obwohl das immer noch so ist. Es ne, ist ja nicht so, dass äh, wir uns äh, in der Weise persönlich kennen, wie ich hier ein, zwei Leute in Lüneburg kenne oder so. Ne, aber doch viel mehr als manche andere hier lokal. Hm, so. ja, also, wie ist denn das mit diesem äh, Without Binding? Also das erinnert mich jetzt unheimlich an die Diskussion, die ich mit Birgit hatte. Ähm, also schon öfter mal dieses Thema. Also wir haben jetzt schon ewig nicht mehr gesprochen, aber äh, das ist immer wieder aufgetaucht. Ne? Also genau das mit der Verbindlichkeit. Also äh, genau das, was ihr jetzt auch so skizziert habt. Ne? ähm zu so einerseits ähm, schon Bescheid sagen wollen, andererseits auch frei zu sein, äh, einfach wegzubleiben. Ähm, sich vielleicht doch verantwortlich zu fühlen für eine Vorbereitung ähm, und dann doch wieder nicht, ja, oder früher, äh, später zu kommen und früher zu gehen äh, und wie das Ganze. Ähm, wie ist es jetzt eigentlich mit dem Binding und wie ist es mit dem ähm, Commitment oder so? Ähm, ich glaube, bei mir ist das Commitment relativ hoch, weil ich heute Nachmittag, das habe ich schon gemerkt, ganz äh, ins Schwitzen gekommen bin, weil die Kamera von Filterraum die ganze Zeit rot war, also, also so ein rotes Minuszeichen. Und dann habe ich gedacht, hm, wenn der heute nicht kommt... Ich kriege das nicht hin mit dem, ich habe das noch nie gemacht mit dem Livestream und so. Gut, ich hätte das aufzeichnen können, aber er ist ja jeden, der die Technik, also er hat den, den Account gemietet, ähm, das alles, auch diese technischen Fragen aufgeworfen und das ist schon ähm, was anderes, ob ich als Teilnehmer dran teilnehme oder ob ich das mit administriere oder organisiere. Also da bestehen schon Unterschiede und ähm, ich komme auch gerne und gehe auch gerne ähm, wenn ich möchte und, und, und, das ist kein Thema. Aber wenn man ähm, ein Format irgendwie ähm, ja, an den Start bringen möchte oder damit auch weiterhin irgendwie etwas machen möchte, dann glaube ich nicht, dass das ohne Commitment geht. Das glaube ich nicht. Also ich glaube, das ist das ist jetzt, was, was, was, jetzt äh, was man jetzt in Erfahrung bringt, ist halt diese äh, Spezialität von Social Media, dass wir halt kein Organisationen, organisationellen äh, Zusammenhang haben, also keinen Hintergrund, der uns äh, quasi schon in Rollen äh, miteinander sprechen lässt. Also wir sind keine Arbeitskollegen oder keine Mitglieder in irgendeinem Verein, die sich regelmäßig treffen und da ihre Mitgliedsbeiträge äh, zahlen und das und das und das wirft uns halt äh, vor neue Herausforderungen, weil das jetzt erstmal geklärt werden muss. Und ähm, wenn man das aber bestimmte Elemente aus diesen Organisationsformen nicht möchte, zum Beispiel, man möchte eine gewisse Flexibilität haben, man möchte vielleicht die Verbindlichkeit anders organisieren, ähm, dann muss man das halt neu, äh, neu, neu äh, ermitteln. Und ähm, das ist halt noch nicht festgelegt. Und das hat halt den Charme, dass man sich quasi was aussuchen kann, aber auch eben die Unsicherheit, ähm, ob es was wird oder nicht, oder was wird es überhaupt? Ja, also ja, ich auch, bitte fragt mich das nicht. Es schreibe nicht, so Blödes zu sagen, aber ich, keine Ahnung. <lacht> die Frage an der Stelle waren wir auch schon zu so oft. Und ich glaube halt gar nicht, dass man die überhaupt beantworten kann Ich verstehe ihn. Die anderen schreien alle auf, weil sie, sie wieder mehr haben wollen. Äh, Godo, du bist schlecht zu verstehen gerade, irgendwie dein Mikrofon. Das glaube, ich auch ganz okay. So ist gut. Naja, Na ja, aber trotzdem egal. Internet hin oder her und Social und Parasocial. -Gedöns, wir stehen ja nun ganz praktisch genau davor und setzen uns damit auseinander. Ja, und wir haben Frage. gerade gesagt, was für, eine, was, für eine, was für ein spontanes Gefühl ich so mit reinbringe. Und das finde ich eigentlich spannend. Weil ich kriege das überhaupt nicht angebunden an diese Frage mit dem Binding. Die habe ich bei mir, die mit diesem Doppelbinding, ich habe da keine Fantasie zugekriegt. Ich würde das alles mit dem Experimentellen immer gern beflügeln wollen. Ich glaube, das Experimentelle rettet uns halt immer. Dann halt auch immer. Ja. Ja. ja. Immer Und das aber, aber was wird gerettet? Der ganze Zusammenhang. Alles andere rückt ihm ja so ein bisschen auf die Pelle. Und dann, wenn man das Wort Experiment reinbringt, dann fühlen sich alle wieder so ein bisschen das ja? Was würde man, würd man denn erwarten, wenn man zum Jazzkonzert geht? Eine Gruppe ja, okay. von verdammt talentierten Musikern, die das äh, ihr Leben geopfert haben, dass sie das können. Und also, also, das schon, das schon <lacht> was, das was Geordnetes passiert, aber dass auch Überraschungen da sind. Ne? Auch eine gewisse Exklusivität. Ja. Von dem Gig. Ne? Aber da wäre man ja Betrachter und hier ist man ja eben der... Ich gerade kein Gig. Erstaunlich, wie viele Frauen als Gast, denn doch, würde ich so jetzt mittlerweile denken. Ich hatte früher das Klischee, dass zu Jazz eigentlich immer nur hauptsächlich Männer gehen. Aha. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, da liege ich falsch. Aber Jazz und dicke Frauen ist auch so eine ziemlich da gibt's doch hey, das ist einfach nur es, ja, es gibt einige Sängerinnen mit einer tollen Stimme, die einfach ihr Volumen mitbringen, sag ich mal. Aber Jazz. Opa Opa sind auch immer die dicken Frauen. Die dicken Frauen, die irgendwie kräftige Stimmen haben, muss immer fett sein. Also auch nicht Die Männer die sind Stimmen. immer schlank, habe ich nicht den Eindruck. Nee, auch nicht. Nee. Mhm. Aber mhm. Da wird so die, die Politiker. <lacht> Was du jetzt meintest, man kann ja auch die Erwartung haben, dass man überrascht wird. Stimmt. Ja? Also die Erwartung hätte ich sehr gerne, aber ich bin ja jemand, ich finde Erwartungshaltungen sind eine Zumutung. ich kontrolliere mich ja immer ethisch selbst, dass ich nicht so viele Erwartungshaltungen an andere Leute habe. Ich finde das ja penetrant. Aber halt. aber ich finde es total witzig, dass ihr so auf die Rezipientenseite geht. Genau, ich bin, ich bin, also da würde ich dich voll unterstützen, Andreas. Ich bin ehrlich, das ist alles, das geht mir eigentlich alles ziehen, das, da höre ich so zu. Wir machen das finde ich wir. ganz interessant und ich denke auch, die ganze Zeit achtet denn keiner auf die amorphe Masse, sieht denn keiner, wie Arik versucht noch, das Bild zu verfestigen, wie er Hintergrund malt, die Frauen, die Figuren und, und, und, dass er sich da gar nicht von abbringen lässt, konsequent bei dem Bild alles festzuhalten, also im Bild zu bleiben. Dann Julia, die akribisch anfängt zu schreiben mit verschiedenen farblichen Ach, gezogen, mit verschiedenen genau. farblichen stiften und hier äh, godo der neuerdings mit einem was ist das denn habe ich gerade gezogen mit meiner linken hand oh. no äh, irgendwie so ein elektrisches gerät keine ahnung etwas macht ja und auch ähm, Ach, der Peter. Auch seit Peter hat der Dokumentation. Ja. Die hat einen Text geschrieben. Peter guckt sich nebenher noch ein paar oh, Videoclips auf dem, auf dem Tablet an. Nee, oh, ich <lacht> spiele. Siehst du, der das spielt Spiel. sogar daneben her. Siehst du, ja. Und, wie, wie beim Familienbesuch, irgendwie, ja. <lacht> <lacht> ja und keiner, keiner geht irgendwie auf das Thema ein, das wir auch schon beim letzten Mal hatten, mit ähm, der Francesca Woodman und diesem, ja, Mono. Nee, aber jetzt ist ja das mit Hartung. den Erwartungen. Und ich bin gespannt. Und wir haben immer noch nicht sozusagen, Entschuldigung, Birgit, aber ganz durchgesprochen, was wir damit anfangen. Und mir fällt immer wieder auf, dass eigentlich immer nur die Männer reden. Jetzt bist du auf du. Und dass das irgendwas drüber sagt, wie wir gerade dieses Thema mit dem Erwarten angehen. Und ich finde, der Andreas sollte sich einfach entscheiden und eins von seinen Punkten rausheben und sagen, den will ich. Den zweiten und den dritten. Super, ja. dich für einen entschieden. Super. <lacht> ja, <der lacht> eine. Oder wenn, wenn es auf Fahrt kommt, dann äh, möchte ich das Bild sehen. Okay, aber dann Erwartung überhaupt Problem Problem Das braucht kein also, Problem es fixiert die Erwartungen. Kunst schafft Probleme und jetzt zieh das Bild mit den Hüten Birgit bitte ja. das Bild mit den Hüten ja hallo hast du nicht gesagt du hättest ja, das schon genau. allein um zu zeigen dass wieso siehst du da nur Männer also da sind genau auch Frauen und die haben von dem Herrn Ölze, da Mären Mären sind alles Oelze. Ja, dass der, der hat, aber der, der hat das gesagt, das sollten eigentlich Journalisten sein. Der hat das ja irgendwie in den 30er Jahren gemalt. Der hat, das war ein ganz äh, ein surrealistischer Maler, der sehr abgeschieden in seiner eigenen Welt gelebt hat. Und ähm, der, glaube ich, noch dazu geschrieben hat, das seien Journalisten. Also, aber das ist ja unleslich, denn? was der Künstler so sagt. Hülze, o e -L z e L -Z. Okay. Genau. Richard Oelze, alter Meister. <lacht> sind wir das nicht alle? <lacht> aus aus -Wede. da hat er zum Schluss gelebt. Ist 16 Jahre, ansonsten ist er viel unterwegs gewesen in, in äh, Deutschland. Und er war auch in Paris und er hat aber, glaube ich, immer in Frankreich. In Paris war er, hat aber nie ein Wort Deutsch gesprochen. Ja. Und das sind Männer von, von hinten, die aufs Wasser gucken oder Menschen? Nein, eine Landschaft. Ja auf Wälder, der hat sich lange Zeit mit Wäldern befasst oder mit dem deutschen Wald. Aber hat auch wenig, ähm, war irgendwie ganz unspektakulär, das hat auch manchmal, wenn er umgezogen ist, seine Bilder einfach in den Wohnungen gelassen und als irgendeiner wollte ihm seine Arbeit mal abkaufen, hat er sich auch, ähm, das hat er gar nicht irgendwie, da ist er gar nicht drauf eingestiegen, obwohl er nie viel Geld hatte. Der hat sich so zurück. Aber unten war Oben links, das erste. Oder das, ja. Ja, oben, genau, das ist es. Das ist die Erwartung. Guck mal, das ist hier in vielen Farben, Farbnuancen. Also ich würde sagen, das obere entspricht am meisten dem Original, aber. Wird es für richtig. euch auch größer, wenn ich hereinzoome? Ja, äh nee, ja. kriege ich das nicht. Nee. Weiß, ich, weiß ich nicht, also musste. Du... Nee, ich kriege es gerade nicht größer. Krieg mal drauf. Ja, habe ich schon. Ich ziehe mir den gerade noch runter. Was dann auch noch irgendwie wichtig, glaube ich, war, war dass, dass ihn ähm, Kunstideologien, also jede Form von Ideologie, überhaupt nicht interessiert hat. Das war so ein Einzelgänger. Aber das sind doch alles. Na gut, das ist eine stimmt, das ist sogar eine Frau. Hm, Deutsch. Ja, Habe ich übersehen. Ja, da auch. Da sind wir. Ja. Eins, zwei, ja. drei, vier. Ja. Fünf, wir haben einen Teil, fünf. Teilgeber verloren. Ja, vielleicht, wie auch immer. War zu chaotisch. Ist doch nicht schlimm. Oder zu uninteressant. Ich mache mal hier meinen Bildschirmteilen wieder aus, okay? Oder wollt ihr das Bild noch mehr sehen, Andreas? Sag mal was. Ja, wenn wir da äh, das nehmen, dann können wir das, äh, fände ich es gar nicht schlecht, wenn wir das weiter Okay, wir da dann ein... lasse ich alles so, wie es ist. Vielleicht, ja, genau. Also die scheinen alle auf irgendwas ähm, Gleiches zu Braten. Ja, aber es sieht doch aus, als wäre vorne Sonne, ne? gutes Wetter und da hinten ist das Meer und darüber ist ein Gewitterhimmel. Ne? Also da braut sich was zusammen. also, da, also Oder möglicherweise, auf jeden Fall kenne ich auch andere Bilder in der Art, ja, ja, klar. die ebenso wirken, weil vorne ist noch Sonnenlicht drauf. Ne? Hm. Da haben die auf dem Rücken und die, die, die, die Bäume da und hinten. Nein. Handt man die Wolken aber es, und, und die Brandung, aber da verdunkelt was die Sonne, das Licht, weg. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das Mondlicht ist. Ah, ist sehr gut. gut. Oder steht eine Lampe. <lacht> <lacht> da hat Scheinwerfer eingestellt. Oder der Maler hat das so gemalt, als ob da nur ein Licht kommt, da ist aber gar keins. Also, es deutet ja eigentlich oft nichts darauf hin, dass da jetzt irgendwas Spektakuläres passieren könnte. Das ist eben noch der Witz. Ne? Ich warten die warten hier auf den Blitz. Wie? Die warten auf, auf den, den Blitz? Blitz? Vielleicht, ja. Auf den so, Erkenntnissen, oder wie? <lacht> ja, aber ein tolles Bild für Erwartungen dann. Ne? Die ja. Keine Angst ja. Haben, oder? Da ist dieses passive Moment ganz stark drin, das was heißt, bei Erwarten ja. mit drin ist. Also ja. der, der, der, der erwartet, teilt dem anderen zu, dass was passiert. Der ja. hat eine Schuld. Ja. Also ich bin hier und ich erwarte von Situationen, Dingen, Dir, äh, Anlage äh, und so weiter. Ich erwarte von der Zukunft, äh, dass da was kommt. Nicht? Hm, Dabei ist genau. eben jedes, äh, das Bestehen der Bäume, das wachsen das Erwachsen, äh, stabil sein eines Tisches, dass der Hund mir sich auf meinem Kopf nicht hut, sich auf meinem Kopf nicht auflöst, dass ich hier bin und so weiter. All das ist im Grunde die Aktivität, die also äh, sozusagen dahin, dahin sich dahin wühlt, sich dahin äh, drängt in, in das, was man äh, Zukunft nennt. Nicht? Also insofern ist die Zukunft eigentlich das, äh, die Möglichkeit zu expandieren nicht? und äh, äh, alles, alles, was passiert, nicht auch meine eigene Erwartung äh, drängt. Also dadurch, dass ich es beibehalte oder verändere, das alles geht in Richtung Zukunft. Und die Zukunft steht uns als Nebel von als Möglichkeitsfeld, als Nebel Chaos, was auch immer äh, gegenüber. Nicht? Aber nicht in dem Sinne, dass wir von dort etwas erwarten können. Erwarten kann man von den anderen neben neben. Einem was Und erwarten kann man davon, was das da, äh, äh, was angelegt ist durch die Geschichte, dass diese Landschaft äh, durch Jahrhunderte gestaltet worden ist oder was auch immer. Nicht? So um, was ich, mir jetzt ich würde sagen, also äh, das ist ja, da, da wird ja immer so eine Fernerwartung, aber wird nicht erwartet, dass etwas ganz nah herangetragen wird? Ja, Erwartung ist genau, Erwartung finde ich auch, ist eigentlich ganz ein Nahgefühl. Ganz nah herangetragen. Hm. Anders als Hoffnung und anders als Utopie. Ja. Ein Wort, was ich dann noch denke, wenn ihr das so sagt, ja. wie cool, die da stehen. Ja, Naomi wollte eigentlich was sagen, ein. Peter. Entschuldigung. Ja, ich bin ich schon weiß. ruhig. Ja. Oder hat sich das nicht richtig aufgefasst, Naomi? Ähm, ich habe das gar nicht gehört, eben. Ach, ähm. Cool. Ja, ich wollte schon noch was sagen. Und zwar ist mir gerade aufgefallen, dass ähm, dass die also was, was hat es für eine Bedeutung, dass da so viele Leute sind. Und, und da bin ich drauf gekommen, dass die, dass die gar nicht aufeinander bezogen sind. Ja, also die stehen da so stockesteif und sind eigentlich auf irgendwas imaginäres zukünftiges bezogen, aber überhaupt nicht aufeinander, Also keiner von denen ist auf einen anderen bezogen. Eine Frage, ist es ja. für jeden so, dass die alle stehen und dass die Gruppe ist? Für mich ist es so eine Gruppe, die da läuft und wir sehen so einen Strom, ne, der praktisch diesen Hang hier runterläuft. Hinter denen ist praktisch, sie laufen bergab. Ja, die steht, ich sehe es auch als stehen. Ich auch. so Wie um, um ja, Touristen. Genau. Entweder der Strand oder also dieser hellere Nebel, dann hinter diesen dunkleren Waldgebieten. Genau. Das ist dann entweder ein riesen Strand oder sowas wie die Lichter der Stadt, die am Anfang der Stadt. Und das ist eher wie so eine Pilgermasse so ein dumpfer Strom die irgendwie alle in Uniform, so schwarzer Uniform dahinter laufen. Manche haben sogar noch so irgendwie Masken im Genick. Ganz hinten, aber sind schon halbwegs chimerisch. Aber sie gucken, aber sie, die Herren, die gucken aber in die Landschaft, also als ob sie da irgendwas erwarten, während hinter ihnen ja diese Frau in diese andere Richtung geht, also hm. nach äh, links. Ja. Und, mhm. Hier ist noch ein Gesicht, über, sich ist, das sich ja. abwendet. Darüber das Gesicht wendet sich auch ab. Ja, mhm. von dem ja, Mann nach Graue. Ja. Ja, vielleicht ja. haben die genug gesehen. Ich habe eben noch gedacht, schaulustige vielleicht auch. Ja. Mhm. Hat aber auch was Chimerisches, wirklich dieses Uniformen, auch dieses bleiche Licht und auch so diese grauen Gesichter, wenn man sie sieht, und dann auch selbst das, was es Birgit als betrachten, also dass man so schaut, zu so dieser einen speziellen Hutform, die direkt den beleuchteten Rücken haben, also praktisch die ganz mittig, von dem man am größten sieht, weil sie uns am nächsten ist, von der Maltechnik, ich schaue das so, als würde sie sich da irgendwie das Szenario anschauen, das kann man aber auch einfach nur an so ein irgendwie unbeteiligtes Bummeln, ne? so ein unbeteiligtes Brott hier mit allen rum. Und dann kann man das auch so ein bisschen als Bleichen, Todespilger. Manche von den Links sehen tatsächlich auch so ein bisschen aus, als wären das Soldatenhüte, erinnert mich so ein bisschen an die, die Zombie-Soldaten von Giga. Oh. auch von der Farbwahl. Und die Frau, die uns dann noch näher steht, physisch, also jetzt nicht von der Farbmasse, sondern von der Perspektive tatsächlich, also die Frau im Profil, die auch nicht diese leichtgelben Mäntel hat, sondern diesen graueren Mantel. Man auch sieht, dass sie Brüste hat, tatsächlich. Also, sie ist eine Frau mit diesem vorgebundenen Ding. Die ist ja richtig, also fast schon wie so eine zwielichtige Gestalt. Schaut sie uns direkt ja. an, es geht. Ist sie im Profil zu uns, aber fast schon wie so dieser. Kennt ihr diesen Morlocks beim X-Men, der Typ mit dieser Maske, auch, wo sich immer diese Flecken verteilen? Mhm. Sieht mhm. genau ein bisschen das gleiche Feeling. Es hat schon so ein bisschen Mobil, auch mal mit so zwielichtiges. Und, also, Gedankenkanal sagt hier auf, ähm, in den Kommentaren zum Livestream, das kommt unerwartet, das Unerwartete erwarten, Entdeckungen, Operator, sich selbst organisierende Konnektivität, Himmelhorizont, Landschaft und Warten, Schaulust. Schaulust, schön. Was ist Schaulust ist doch auch Voyeurismus. Naja, ja. Ist, ist das böse, oder was? Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, das ja. ist auch Priorismus. Das habe so Ein, Charakter. Ist ein Charakter, ja, aber er ist nicht so richtig so ein böser Charakter. Das ist ja eher so ein schüchterner Priorismus, der so ne, so irgendwie in die Weiberdusche gucken will. Böse ist er nicht. Böse ist dann eher der Vergewaltiger. Also. also so, wie das bei mir angekommen ist, hm nimmt er auch das auf, dass da so eine Erwartungsspannung ist. Nicht? Und zwar, äh, also ich vergleiche das mal damit, dass man in der Kirche sitzt. Alle sind äh, darauf geeicht, jetzt also dieses Ritual zu verfolgen, eine Predigt zu hören. Und äh, es kommt also zur Predigt und äh, der, der Pfarrer geht nicht, äh, also lässt auf sie warten und alle gucken zur Kanzel. Und, aber, ist es, äh, aber hier man, war, hat man hat ist, dieses, mal noch ein Naturschauspiel. Dieses hier, seltsame... erwartet noch ein Naturschauspiel. hier erwartet man noch ein Naturschauspiel. Nicht unbedingt. Also, ich dachte, aber es ist also ein Flugzeug. Ja. Oder UFOs. Du meinst, Jesus, Jesus kommt, kommt oder, oder was? ein Aufgang oder sowas. Ja. Unserirdischer, nee. Man das ist... reichnet, wenn man sich die Farbe anschaut, steht gar nicht da. Das ist, glaube ich, fast glaub, hm. schon so ein naives Ding, dass man denkt, die warten da auf den Sonnenaufgang. Ich glaube, das ist so eine romantische... Äh, Doch, sag, die so ein düsterer Himmel ist doch ein Gewitter oder Nacht? Ja, ich bleibe auch beim Gewitter. N nacht, Gewitter, es braut, braut sich was zusammen. Mhm. So. Ja. Und es braut sich aber mehr als nur Natur zusammen, nicht? sondern es braut sich etwas zusammen, was. Äh, also man, man, man erwartet etwas eher fürchterlichere. Oder, oder ein Feuerwerk. Aber das würde ich mal gerne das Feuerwerk. Okay. Ob, ob die nicht, also für mich stehen die da ziemlich entspannt. Also die fühlen es schon irgendwie sicher, oder? Ja, ja würde ich auch sagen. Ja. Ja. Da ist noch nichts mit, dass die Gefahr für sich selbst irgendwie sehen. Nee. Oder Sie müssten, Dann, sich, Sie müssten völlig kapituliert haben. Könnten Sie auch so hey, da wären irgendwelche Fluchtbewegungen werden zu sehen ja. oder sowas. Ja. Denke ich. Nee, nicht. Das, das, das alles ist weit weg. Ja, genau. Scheint nicht ja. direkt persönlich zu betreffen. Das ist einfach ja. schaulus. Genau, das ist weit weg. Aber wie, wie in wie, wie, wie vor Kanzeln, Kathedern oder so weiter haben Sie sind sie eben alle auf etwas anderes hingeordnet und haben miteinander nicht so viel zu tun. Genau. Ja. Also sie sind, sie bleiben sich fremd. Sie sind ja. nicht miteinander, jedenfalls in dieser Situation, jedenfalls mhm. nicht äh, vernetzt. Nicht? Und mhm. äh, und so bedeckt, ne? also ja. von Kopf bis Fuß bedeckt irgendwie. Und Nein, eine hat aber ganz lange Haare und das sieht man irgendwie nicht. Die hat keine Kopfbedeckung auch. Nee, das ja. ist doch Fell. Fe das, das ist Fell, fell? genau. Das ist fell Mantel. Ja, und, genau. Und und das ist eine Mütze. Ja, das stimmt. Ein Hut ist da drüber, das stimmt. Ja. Aber es sieht mit ein bisschen aus der Entfernung, wenn man es unscharf stellt. Sieht sie also, aus wie Haare, ja. Wir wie ja. Haare, also wie diese hm lange braunen haare dass ich sehe dieses bild auch ständig anders mal sehe ich die gesichter Aha. vollkommen grau und geisterhaft und äh, finde die irgendwie ganz fremd und dann gibt es wieder sowas ähm, so ganz anonym es hat auch was anonymisierendes. also wir kommen also bekommen da ganz mhm. unangenehme gedanken auch in den kopf oder schießen. uniform und uniform irgendwie so oh, Geheimdienstleute mit diesen. Genau, äh, mit äh, diesen Hüten und so. wie das so. Echt, äh, wie bei Momo, wie man Momo die Zeit. Äh, ja, ja, ja, ja, ja, auch, genau. Narren im Hals. So. Genau. Ja, diese Farbwahl ist ja halt genau das. Und ich habe gedacht, in es in lässt sich Ich da Zombies drin Guck doch finde mal Die sehen aus nach einer Großstadt. Also die könnten auch im Netz. Irgendwo in diesem Jahr stimmt, in Berlin an, einer, an einer in der Ecke Natur. stehen. In Schattest Paris, London, New York ähm, so könnten was. sie sein. Und ich habe das Gefühl, das ist ein super Bild auch für unsere Situation eigentlich. Vielleicht gibt es da draußen auch Corona. solche Schaulustigen, die hier so reingucken. Corona, nee, Corona. Die gucken alle und gucken jetzt Corona. Das <lacht> Aber also, das stimmt, die sind eigentlich ganz unfunktional gekleidet. Also wenn die da in, in der Natur rumstapfen, ne, ja. dann würde man eigentlich eine andere Kleidung erwarten. Und die also, haben eine städtische... Oder hinter dem ist vielleicht das Hotel. Ganz ja, ja genau. genau. So ein Luxushotel. So ein kodak Point. So Zweiten Weltkrieg, so die also Klamotten, damit, wenn man schnell raus muss. Zieh dir noch deinen Mantel über. <lacht> ja, aber dann hätten sie keinen Hut auf. Natürlich Und Hut Kein auf. Pelz, oder? Doch, Pelz. Ja, aber. aber auf jeden Hut, Fall. Hut setzt man nur auf, wenn man Zeit hat. Nee nee nee nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ich gehe, wenn ich aus der Tür rausgehe und ich habe keinen Hut, da fühle ich mich nackt. Ich renne rein, als hätte ich mal Schüsse vergessen. Oha. Aber ich merke so, ich, mir tut das richtig gut, das hier nochmal anzuschauen, das Bild, weil ich ähm, ja. es hat nochmal, es wirkt nochmal ganz anders auf mich, als äh, ich das irgendwie in Erinnerung hatte oder mir jetzt hier schon vorgestellt. Äh, ja vor häufiger angeschaut habe eine Zeit lang war das ja auch mal das Titelbild der Facebook-Gruppe Bild betrachten Bild verstehen oh. ähm, ist dann aber irgendwie aber ich würde sagen das war vor einem Jahr oder so ich will mich da nicht zeitlich nicht festlegen oder einem halben Jahr ähm, und dann ist es auch äh, am Anfang sehr äh, ausgiebig kommentiert worden und dann ist es auch ganz schnell so ja Wahrscheinlich tritt dann so eine Gewohnheit an gesehen. und ich habe es mir jetzt noch nicht heute noch nicht noch einmal für diese, also für diesen Talk angeschaut und jetzt, wo ich sehe, schaue ich da wie noch mal ganz anders drauf, also entdecke noch mal wie ganz Wobei ich habe mit dem Andreas telefoniert und ja. diese Erwartung, dieses Bild mit der Zukunft, das ja. mit den Wolken und dem Dunklen, das, das steckt für mich viel drin, das finde ich gut. Ja, aber die meisten wollen noch keine dunklen Wolken erwarten. Die wollen noch irgendwie das strahlende Licht und hell. Nein, aber so wie der, wie der Andreas ja. das eben meinte, dass die von der Zukunft können wir nichts erwarten, weil die machen wir. Von dem, wir was erwarten können, sind die, mit denen wir gemeinsam das stehen. Die Zukunft ist nur einfach eben noch, also die ist so, dass wir sie nicht so lesen oder sehen können, dass wir wüssten, was uns erwartet. Und ja, irgendwie die Erwartung der so habe ich Andreas verstanden eben. Ja. Und, und das und so ist das, das, das Dunkle, was dreut. Entschuldigung, Godo, du bist so leise. Ich drücke dich mal weg hier. Ich ne? bin schon ruhig. Jetzt schreibt er. Okay. Goudo, du wolltest was sagen. Jetzt hören wir dir zu. Jetzt? Ja, also dieser Bild heißt ja Erwartung, ne, und diese ganze Erwartung sehe ich tatsächlich da, wo die hinlaufen. Also für mich ist es so die Gruppe, die pilgert darunter auch so länger, ne, wie so eine Schlange, die anfängt, und wir sehen die von hinten. Und geht so diesen Berghahn runter. Aha, okay. Dann ist die Erwartung da unten dieser hellere Nebel, der sich abgrenzt von den von den Wolken. Das ist entweder halt hm. ein Strand oder halt eine Stadt, so eine mit bedeckte da sieht man auch die Straßen dann sind so drin, die da leuchten und da laufen die halt rein, wie so Flüchtlinge, so dieses Schicksal, dem sie sich ergeben. Genau, das hat auch Arik in den Chat geschrieben. Ich spreche jetzt mal mit den Worten von Arik. Er hat geschrieben, Blick in die Lehre, 1936, Vorahnung des Zweiten Weltkriegs, existenzielle Fragen, Entfremdung und Verlustangst. Ihr redet über Hüte und Mäntel, aber vergesst den historischen Kontext. Den habe ich bei diesem Bild, für mich kann ich das sagen, nie vergessen und bin jetzt aber eigentlich auch ganz froh, den ähm, nicht als erstes besprochen zu haben. Ja, da bin ich aber auch froh, weil ich finde, das sind immer Sachen, die entstehen nachträglich diese Deutungen, weil was so gekommen ist. Und das finde ich häufig nicht fair, immer zu denken, dass das Bild sozusagen mit so einer Intention verbunden irgendwie entstanden ist. Das, hat ja, das muss ja nicht Intention Andreas, sein. Ja, nein, muss nicht Intention sein. Es kann auch ist eine Reflexion einer Stimmung sein für eine Situation, die man noch nicht greifen kann. Unbedingt, unbedingt, unbedingt. Ja. Aber das bin ich dann eben umso froh, das eben nicht sozusagen zentral und als erstes dahin zu stellen, weil das in jedem Fall immer ganz viele Kurzschlüsse nahelegt. Ja, also Ich mag es sehr, das erstmal wegzulassen. Wenn das jetzt ein Bild wäre aus Japan, 17. Jahrhundert, okay, da weiß ich keinen historischen, politischen Kontext. Und trotzdem hat das eine Menge. Und ähm, ich möchte eben nicht so gerne Kunst als Botschafter von irgendwas oder als Reflexion von hin und her. Auf jeden Fall nicht darauf reduziert. Oder sagen wir so, ich, es gibt Kunst, die mich da unbedingt so auch anspricht. Das weiß ich jetzt vom Herrn Oelze hier nicht. Und deswegen lasse ich mich erstmal nur auf das ein, was ich da sehe. Und das mag ich sehr gern. Schön, aber Kunst ist doch immer auch in ihrer Zeit. Selbst wenn sie das, also wenn ihrer das selbst egal ist, kommt ja dem nicht weg. Ich denk, ja, halt, die zumindest die, die, die über Kunst dann reden, dann entschuldigung. Das mit der Farbwahl zusammen dann noch viel mehr. wie er sie gemalt hat, das chimerische und skelettische der wenigen Gesichtszüge, die man. Sieht, das das habe ich vorher alles schon ausgesprochen. Das hat man da wirklich da und dann dann dazu noch diese eindeutige Farbwahl, dann hat man diesen Touch in diese Richtung sehr stark. Da sind auch diese Hüte, gehen an den Rändern, dann links, auch rechts, gerne auch über, mit so, so Militär militärstahlhelm Assoziationen. Ba ja, Baula, na klar, ich kann aber auch ganz offen, offen kann ich das auch versuchen zu deuten, wenn ich mich versuche reinzuversetzen in so einen Zeitgenossen, dann ist einfach, was sichtbar ist, ist ungewiss, ja? es ist dunkel, es zieht sich zusammen, es kann ein Riesenunwetter geben, aber auch nur einen Blitz, wir stehen hier zusammen, Ne, zusammen stehen wir auch noch im Licht, wenn wir so auseinandergehen. Es, es, ich will damit sagen, ich lasse mich eher darauf ein, auf eine Stimmung mich versuchen reinzusetzen, als ja. auf eine konkrete oder an Ereignissen festgemachte Deutung. Ach mal wegen der Stimmung, weil ich habe ja auch, ich habe den auch nicht vor den historischen Kontext gecheckt oder so. Ich bin auch der Stimmung nur gefolgt, aber für euch machen wir mal kurze Wanderung in mein Zimmer. Es erinnert mich von der Stimmung sehr stark daran. Ja. Jetzt hört man sich auch besser. Also sind, das ist die... Äh, <lacht> es sind, was Zombies. ich vorhin gesagt habe, es sind die Zombie Soldaten von GIGA. Das ist halt sehr eindeutig krass. ne Aber das erinnert mich von der Stimmung dran. Auch von der Farbwahl und wie es gemalt ist und wie die Gesichter auch... Ne? Ja. Mhm. ja, aber das, das passt ja... Ihr Warum seid irgendwie nicht weg ja, oder hat doch jemand anders gemacht. Hm? Okay. Michael okay. hat äh, irgendwie äh, was vor und hat deswegen das äh, Teilen ja, mitgenommen. Dann, ja, dann muss Teilt ich das. jetzt nee. was anderes. Ja, aber ich... Aber es sprechen ja, auch heute da. viele davon, dass wir durch dieses Social Media wie in Zeiten des, äh, ich sage jetzt in Anführungsstrichen, Bürgerkrieges ähm, leben würden. Es gibt da ja auch ähm, Künstler, die das genauso. Propagieren, bezeichnen. Wir, wo nehmen weiter? die das her? Bei eben ist, wenn man nach USA guckt, scheiß viel Bürgerkrieg, wenn man ehrlich ist. Ja, ja aber, der, aber was hat das. Ich meine, ja, aber es ist weil der Bezug auf Social Media. Ja, das mhm. stimmt. Also das weiß ich auch nicht. Ich habe es nur flapsig nur reingelesen. <lacht> ja, dass sich da jeder da, äh, äh, wie ähm, durchsetzen muss, positionieren muss. Äh, äh, um eine gewisse Monumentalität in Anführungsstrichen zu erlangen oder sonst irgendetwas. Also, es, Meinungskampf. Einem, ja, dass es einem nicht gegeben wird, obwohl hier ja unendlich viel Platz ist, ähm, meiner Ansicht nach, aber dass es einem nicht gegeben wird und das alles in irgendwie in so einem ähm, Kriegs- und ähm, ja, Kriegszustand schon latent versetzt wird. Bezogen ist es eigentlich auch, dass, äh, dass hier nur Nebenschauplätze sind in Social Media, dass sie eigentlich ja woanders ab, stattfinden und auch nicht mehr mit Menschen, das heißt eben mit Drohnen und all dieser neuen Technik, wie die auch immer funktioniert und dass, dass wir eben auch ja, in Social Media kannst du entweder auch, weil wir hatten das letzte Mal, hat das Peter ja angesagt mit der Camouflage, mit dem, man kann sich da ja auch entweder tarnen und ähm, mitlaufen oder in Deckung gehen. Also, das ist, sind alles schon so, zumindest kriegsrhetorische Dinge. Ob es nun wirklich so, wie ein Krieg erlebt wird, also ich persönlich empfinde das nicht so, aber ähm, es gibt viele, die ja, Merkmale ähm, deuten und das so andeuten. Dass es ein, wie ein verlagertes Kriegsfeld ist. Auch mit diesen ganzen Hasskommentaren war das eine Zeit lang so. Und, dass also, also bestimmte Sachen, die nicht mehr so im realen Leben, also was heißt reales Leben, ist ja alles real, äh, ausgetragen werden, dass halt diese, ja, diese, dass wir eben einem, in bürgerkriegsartigen Verhältnissen leben. Also an der Stelle wäre, also ich rede mal von Aneignung statt von Interpretation und äh, in, in, sozusagen wissenschaftliche Würdigung wird noch mehr das verorten wollen, wo es genau herkommt und, die, und, und mit Zeitzeugen gehen. Ich, ich neige auch dazu, mehr das eher anzueichen, aber dafür kann sicherlich also ein Sprung aus der Geschichte eben, dass dort ein, ein Weltkrieg an, anstand und sich bei den Menschen etwas Mulmiges äh, und bei den Künstlern in, ihren, in ihrer Intuitionsbereitschaft äh, das dann auch in die Werke hineinbringt, nicht? Also, die, dass da eben etwas äh, Zugang, äh, im, im Gange ist, äh, was, was gespenstisch, was die Zukunft nicht heiter sein lässt, nicht so? Und äh, ja. eher, eher so etwas Dreuendes. Und äh, da wäre der Punkt, wo wir dann hinübergehen können und auch zu genau diese Verwandtschaft mit den Zombies. Nicht, also wenn, man, wenn diese Leute sich umdrehen, wie sehen sie dann aus? Nicht, das wäre dann eben sozusagen so diese Zombie-Fantasie. Was ich äh, auch ganz klasse finde, ist so wie du, äh, wie sie alle dahin getrottet sind. Nicht? Wie, wie das also, wie sich keiner äh, zu entziehen vermag. Nicht? Und dieses Hinuntergehen wie in, äh, wie, wie in einem Sog nach, äh, nach vorne, nicht? das hatte ich noch nicht äh, wahrgenommen. Ich hatte sie immer als Zuschauer gesehen. Ich hatte sie immer als distanziert und und einem und, und, und, und, äh, sich selber dem Treuen sozusagen äh, entgegensetzen, nicht entgegensetzen, sondern äh, noch, noch äh, Ferng Fernglauben. Nicht? So, und äh, jetzt sehe ich also eben auch, dass man sehr wohl also einen ne Zug äh, von, von äh, äh, Lemmingen äh, sozusagen, wo in denen man selber steckt, nicht? Also... Äh, imaginieren kann, zumal die Landschaft, die einem da begegnet, auch hier, also, auf, also äh, da, wo der Betrachter ist, nicht? Äh, da, sind, da kommt so ein nackter Ast rechts hoch und da ist so eine unbestimmte Form, es äh, scheint ein Tümpel rechts zu sein und also die, äh, die Beleuchtung ist eben auch äh, halblichtartig oder sowas, nicht? also da ähm, ist, ist etwas ähm, ich weiß nicht, pessimistisch ist nicht richtig, sondern eben mulmig nicht? wo ein mulmig wird, wo man denkt oh Gott nicht? Äh, was, was ist da ich brauche mal wieder ein bisschen Sonne oder so nicht? Das, das Licht, äh, das Licht ja. könnte man nennen unwirklich, mhm. also wenn genau. es auf Fotos oder so ist, dann, dann heißt es schnell unwirklich ja man, zahlt, man sagt ja falsches Licht äh, dazu, wenn Sonne äh, nochmal mit so einem letzten Schein unter den Wolken durchleuchtet äh, und äh, alle Dinge plötzlich viel heller aussehen, als sie von dem, vom äh, Himmel ansonsten äh, möglich zu sein, als es von dem Himmel möglich zu sein scheint. Das ja. ist so. Und äh, mit dem, an dem Zug gefällt mir auch sehr, äh, dass, dass es eben eine Aktivität ist, die von hier ausgeht und diese Spannung zum Horizont besteht eben darin, dass, es, dass man so einen Sog hat nicht? Also der so und, und denkt, es ist ein Sog, aber es wird, man wird von hinten geschoben. Ja. Ich hatte letztens auch mit Birgit, glaube ich, einmal so von diesen Gnus, die dann äh, auf diesen Flusszug gehen und die wissen, da sind diese Krokodile und die, die wollen da nicht rein nicht? und sie stemmen sich mit den Füßen und von hinten drängt die Herde nach. Und irgendwann geben sie nach nicht, und springen in den Fluss und die Ersten und die Nächsten, die äh, werden ja auch nicht mal attackiert. Nicht? Aber am Rande fallen noch genug für die Krokodile ab, nicht? die äh, äh, dann äh, sozusagen äh, gefressen werden, getötet werden, unter Wasser ertränkt werden und so. Und äh, diese, dieses Zögern, das gibt es auch bei Pinguinen, bevor die ins Wasser springen, äh, das finde ich... Äh, hat, das kann man dieser Gruppe auch äh, zuschreiben, äh, also es gehört, gehört in den Möglichkeitshorizont davon. Dass, äh, also es dadurch ist es nochmal für mich noch, noch, noch äh, schlimmer oder sch gespenstiger und wie kommen die Aber Worten? sprechen wir, jetzt weil, nicht, sprechen wir hier nicht die ganze Zeit über Erscheinungen? Man wartet auf eine Erscheinung oder auf irgendwas, was erscheint. Es geht jedoch doch alles nur um Schein. Also ich... Nee, äh ja, ich würde ich, erst erstmal diese Beschreibung von Andreas, so was da zu sehen ist, mhm. finde ich super. Und gerade, wenn er sagt, ähm, es, es schiebt so darüber und hin und her. Ich habe deinen letzten Satz vergessen. Aber was ich, mir gerade aufgefallen ist, wir sehen keine Individuen. Also auch die Frau, mhm. die abgewandt ist, gehört zur Gruppe. Also wir sehen aus dem, was da mhm. sich zusammenbraut und aus den Lemminghaften hingeschoben werden, kein, kein, kein, kein Raus. Also Herde. Also kein, der, das mhm. ist kein Individuum, genau. Herde. Diese eine Frau. Herde, ja, habe ich auch gedacht vorhin. Aber die, äh, die, meinst du, die wendet sich ab, die geht weg? Ja, aber die gehört für mich zur Gruppe. Wenn ich die sehe ja, mit dann. allem... Die gehört zur Gruppe, die ist nur gerade hinten, aber die, die, die geht nicht weg. Nein, die setzt sich nicht ab. Ja, die verwechselt die Position, aber die geht irgendwie zum anderen Fleisch gerade rum. Auch. Ja, irgendwie. Ja. Auch besser Fall, sehen kann. Das ist so sie sagen, für mich die Gruppe. Sie könnte man meinen, dass sie vielleicht sich so zu uns dreht und uns vielleicht anspricht, aber das ist ja. so. Also, ja, so wie ich gemeint habe, wenn eine sich absetzt oder anders ist von der Masse, dann ist es sie, aber auch bei ihr ist es eher so noch wenn man ihr Gesicht anschaut, ja noch viel mehr schimärisch so, also, als wäre es schon ganz weg. Das ist so beiläufig. Was war denn jetzt zuerst, Birgit, das Bild oder das Thema Erwartung? Wie, heißt die Erwartung, oder? Wie jetzt komm, bringst du das, so das in so eine chronologische Reihenfolge bringen. Was war erst, das Bild oder die Erwartung? Bei dir meine ich jetzt. Du hast das Thema Erwartung noch vorgeschlagen, oder? Ja, weil das, äh, das war aber aus einem anderen, da habe ich nicht an das Bild gedacht. Da habe ja. hab ich die Dinge aufgenommen, die besprochen worden sind hier in dem Kunsttalk und dachte, dass das, äh, das hängt alles mit äh, Erwartung zusammen. Was erwartet man sich von diesem Zusammensein? Und Bezogen auf das Format Kunsttalk und nicht ähm, in der Kunst, das Thema Erwartung. Ganz am Anfang in, dem ersten, in der ersten Season, ne? Da habe ich euch mal gefragt, dieses Spiel, mit euch gespielt, wie geht es dem Künstler denn ja. heute? Ne? Und zwar genau in dieser Ambivalenz. Da hat die wenigen, die noch geantwortet haben, haben noch völlig individuell geantwortet, aber niemand hat sich irgendwie getroffen die Frage generell Jetzt haben wir hier schon wieder diese Erwartung im Sinne von Progression und Zukunft oder auch diese Ahnung, von, dass irgendwas Gräuliges passieren könnte, das vielleicht nicht so gut läuft. Ich meine, keine Ahnung, jetzt sitzen wir hier noch irgendwie Künstler im 21. Jahrhundert haben nichts Besseres zu tun, als so einen undefinierbaren Quirl hier im, im sozialen Netzwerk zu machen. Ja, und also ich habe mir jetzt gedacht, zum Beispiel, das ist da ein hm. schönes, schönes Beispiel für die Unterscheidung zwischen Kunst und Design. Weil bei Design gibt es auf jeden Fall immer eine Erwartung. Ja, aber, aber gut du. Wenn ich meine, was, was, hast du? was hast du, da? das war ja jetzt ein bisschen despektierlich. Jetzt machen wir hier so einen Knubbel oder irgendwas von, von Sozial. Also wir sind ja schon mittlerweile hier zehn, oder wir waren zehn oder sind zehn, ich weiß gar nicht, aber sind schon eine, äh, ähm, eigentlich eine, eine Gruppe, vergleichbar fast mit dieser Gruppe in diesem Bild von Ach, Richard die Leute. Oelze. das Haben wir ja schon mal, da haben wir uns ja schon gefreut, es läuft. Das finde ich auch geil, dass es läuft. Aber wir hatten es ja vorher schon kurz angesprochen mit der Frage, wenn man tatsächlich fragt, was machen wir hier? Wozu und was ist es überhaupt? Das ist ganz, wieder ganz schnell eine leere Stille und dann kommt irgendwann mal die Rettung des Terminus Experiment und dann fühlen sich wieder alle befreit. Und genau, ich, aber vielleicht kann man das auch erst in zehn Jahren, Jahren, Jahren sagen oder 100 Jahren sagen, weiß, weiß ich nicht. Das so rezipientisch. Ich schließe mich da gar nicht aus. Aber ich, ich habe auch echt ich hab am Anfang so diesem Thema Erwartungen. Ich habe oh hab keine Erwartungen. Bitte lasst mich jetzt hier keine Erwartung haben. Uh, was ja. Also bei mir ist es so, dass ich tatsächlich äh, nicht, äh, hin, nicht hingehen mag äh, und zu sagen, so Leute, hier ist mein Entwurf. Weil ich denke, die, diese, äh, die, äh, das, was für einen Entwurf nötig ist, habe ich nicht. Mhm. Ich, ich hab also jetzt für den das, Talk, meinst du? Den Talk Für die Kunst, wie sie kommen mhm. soll. Mhm. Für die ganzen Problemlagen, die, das fängt an bei den Milliarden Bildern, die auf einmal au, überall sind, äh, in denen man äh, auf, auf eine neue Weise schwimmt. Äh, das geht äh, dahin, dass also äh, jetzt endgültig mit den Viren, also unsere engste Verflochtenheit mit der Biosphäre äh, klar wird und wie, wie sehr wir also in dem... Sozusagen, äh, Selbstmord begehen, indem wir nämlich also als Teil der Biosphäre uns gegen die Biosphäre wenden. Äh, solche Geschichten, wie, wie, wie äh, das geht dahin, wie wir anfangen, den Planeten als Ganzes äh, äh, zu planen. Und wie, wie, wie positioniert man sich äh, an, an, in, in Bezug auf all diese? Äh, man kann die Liste wahrscheinlich beliebig verlängern. Ähm, Gut. Äh, nicht? Was? Wie, wie, wie, wie, wie, wie positioniert sich das, was wir hier tun? Dieser Oemmel-Quatsch, äh, äh, oder wie du das jetzt, also ich äh, verwende mal eigene Worte. Äh, wie, wie positioniert er sich in seiner, ähm, also ich würde sagen, wie positioniere ich mich in meiner Weigerung, jetzt einfach schon Antworten zu haben? Nicht? Und äh, die, die, äh, das, was wir hier machen, ist für mich so eine Art so durchgleiten, also unter dem, unter dem Radar nicht? und äh, zu, zu gucken, was, was, was ist äh, eigentlich äh, dann, wenn wir das Internet mal in dieser Kommunikationsform ernst nehmen, wenn wir äh, darauf verzichten, sozusagen sofort äh, zu sagen, ha, wir haben hier das Format und wir machen es wie alle. Hast du dich jetzt, achso, du, du bist mit deinem Hund zu lange okay. Äh, ja, also ich mehr mehr, also deswegen ja die, die Liste der, der Erwartungen, die äh, nicht zu erfüllen sind oder so, nicht? weil ich einfach äh, gerade da drin eine Chance sehe, ähm, was, was zu sehen, was, was äh, vielleicht, wenn man im Betrieb drinsteckt, eben überhaupt nicht mehr zu sehen ist oder so, keine Ahnung. Also ich mache auf jeden Fall sehr viele Erfahrungen und äh, ähm, wegen denen äh, würde ich auch nicht gern darauf verzichten wollen. So, ne? Aber es ist nicht so, dass ich jetzt sage, wow, super Produkt, super Zielrichtung, das muss der, muss der Welt verkündet werden. Ich äh, hier, wir sind als Team die neue Greta und so. Nicht? Also, äh, wir hatten doch beide mal diese Metapher von dem Boot, wo wir jetzt drin sitzen und paddeln. Ne? Ich Die verpasst eigentlich immer noch ganz gut. Wie gesagt, ich finde eher, wir sitzen in so einem Ozeanriesen. Ähm, Günther hat mal dieses Bild und gemacht. Und mit den, dieser Ozeanriese, wo da an der Seite so kleine Paddel sind, die aber in der Luft hängen und mit denen man ja nun wirklich überhaupt nicht vorankommt, weil das Schiff ja schon, das fährt ja schon in irgendeine Richtung und wir das überhaupt nicht mehr, wir können das gar nicht mehr beeinflussen. Und ich habe auch das Gefühl, äh, die Einflussmöglichkeit, deswegen einerseits... Ähm, ist es so, dass ich eben, wie, wie Godot das beschrieben hat, äh, da natürlich voll so moralisch und ethisch mich voll angesprochen gefühlt habe und gleich zurückge, äh, weißt du, so zurückgezuckt habe und gedacht habe, ja stimmt, ich bin hier, es gibt total viele Dinge, wirklich wichtige Dinge zu tun und ich mache hier mit meinen kleinen Papieröhrchen bastel ich hier irgendwie rum mit euch zusammen, in Anführungsstrichen, ich sage, ja wieder basteln sagen, und äh, das ist es auch. und ja äh, na, Natürlich ist, ist alles ethisch und moralisch bedenklich, aber ich finde auch, dass die Kunst nicht moralisch ist und ethisch bewertet werden sollte, oder nur moralisch und ethisch bewertet werden sollte, sondern dass sie auch noch, ähm, ja, nach bestimmten Qualitäten Natürlich. handelt, sucht, bin, ne? das weitermachen will, weitertragen will und äh, dass, dass bestimmte Dinge auch, ähm, ja zum Beispiel Bilder wieder hochgehalten werden, nicht einfach nur äh, gemacht werden oder auch Zeichnungen hochgehalten werden, nicht dass sie einfach nur in der Schublade verschwinden oder in, äh, im Papierkorb oder in der Entsorgungsanlage und und und, nur weil man meint irgendwie und da passt dieser Richard Oelze auch, der hat... Der, Extrem perfektionistisch, soweit ich mich erinnern mag. Der hat auch viel weggeworfen und zerstört, selbst zerstört, immer wieder übermalt, weil es nicht genau seiner Impression, also seiner inneren Einstellung entsprochen hat. Ich finde ihn deshalb auch so toll, den Richard Oelze, sage sag ich einfach mal, persönlich ist das ja immer mit Johannes iten und so ein Bauhaus, und das war ja auch ein Bauhausschüler und überhaupt. Da bin ich dann immer wieder ganz dabei. Also jetzt habe ich es wieder weil du gemeint hast mit dem Ethischen, dass wir mehr sind. Natürlich sind wir mehr und das ist auch wichtig, aber das Ethische ist trotzdem da und man soll es auch nicht komplett wegreden. Was ich mir eher manchmal erträume und erwünsche und das weißt du, glaube ich, auch ist, mich, uns geht es ja allen so und wie gesagt, ich schließe mich auch nicht aus aus diesem Club. Wir sind alle in dieser Welt, wo es viel wichtigere Sachen gibt, wo extrem viel Scheiße passiert. Wie gesagt, gerade eben in den USA geht es voll ab und ich hoffe schon, dass sie vielleicht ihre erste Revolution kriegen und wird wahrscheinlich enttäuscht wie immer. Ne? Aber whatever. Und trotzdem sitzen wir hier, alle, die das wissen, irgendwie aufgeklärt sind, die Dokus kennen, irgendwie die Bilder sehen, wissen, wie viele afrikanische Kinder. Wir sitzen hier und machen das und wir machen das ja nicht irgendwie aus Ignoranz, ne? sondern wir nichts anderes können. Und das ist ja eine, eine, irgendwie ein Moment von der, der, der Verzweiflung, der ist vereint. Und dann kann man das vielleicht irgendwie Romantiker nennen oder Tränendrüsenpoet oder was auch immer. Aber ich wünsche mir eigentlich, dass man vielleicht dieses vereinende Element irgendwie mal wo findet und wir nicht alle nur in unseren blöden Parzellen sitzen und uns gerade unseren sozialen irgendwie Substitutionsfix abholen. Ja. Du hast gesagt, Godot. Wir sind mehr, das habe ich nicht verstanden, mehr. mehr heißt das heißt. nur die ethische Qualität. Natürlich haben wir unsere Arbeit und natürlich sind wir tolle Leute und, und, und haben wahrscheinlich wunderschöne Sachen in unserer Arbeit oder in unserem Leben zu finden. Ne? Und natürlich ist es falsch, aufzurechnen mit, ja, aber du hättest weiß, auch zehn Afrika, Afrika äh, in die Kinder ich weiß, können. Ach, ja. Aber das finde ich, find ich ein guter Punkt. Also ähm, Das beobachte ich auch immer wieder dass man, das ist so eine Form ähm, einer, einer, gewissen, einer gewissen Menschheitsarroganz, die vielleicht enttäuscht werden muss, so wie andere Enttäuschungen, die die, die äh, wir schon erlebt haben, dass man eben glaubt, dass man als Einzelner sehr viel bewegen kann. Weil das kann man eigentlich in der tatsächlich, also aus meiner Beobachtung heraus kann man das eher, eher nicht. Mhm. Und äh, aber, wir, aber wir glauben das immer gerne, weil wir, weil wir ähm, sozusagen Bilder vor Augen haben von Prominenten, von Politikern, aber quasi nicht nicht wahrnehmen, dass da ganze Systeme dahinter stecken, die die es möglich machen, dass jemand an so exponierter Stelle steht. Und, ähm, Als Held gefeiert wird und so weiter. nicht? Das, äh, ja, genau, dieses, ist eben dieses Auch das ist ein falscher Weg, ne? die, genau. Enttäuschung des, die Enttäuschung des Heldenethos. Äh, genau. Du kannst äh, alles, wenn du nur willst, bla bla bla. Das ist, ich glaube, da müssten wir durch. Diese, diese Enttäuschung müssen hm. wir erleben. Ich habe heute dieses Buch, also ein Buch entdeckt, das aber schon länger, länger gibt, von Ursula Le Guin, einer Science-Fiction-Autorin, die hat gesagt, also nein, nein, also nicht die Schwerter, die Waffen, nicht die Heroen, die Macher sind, sind die Geschichtstreibender, sondern erstmal überhaupt sozusagen einen Behälter zu haben, nicht? den wir nutzen können, um meinetwegen Kohlestückchen zu transportieren, um zum Beispiel äh, neues Saatgut äh, oder überhaupt entdecktes Saatgut mitzunehmen, um äh, Kinder äh, äh, zu transportieren, was auch immer. Nicht? Also, die geht also vom, äh, vom Korb aus nicht? und sagt also, die eigentliche Zivilisationskraft, die kam von sowas. Nicht? Das sind Grundbedingungen, die äh, eigentlich nie vors Auge kommen, weil sie so. Selbstverständlich scheinen und äh, so unscheinbar und so allgegenwärtig. Und ich finde, da äh, ist auch ein Ansatz, der, der spannend ist. Also, ich sehe mich ja hier die ganze Zeit auf diese äh, äh, karamellisierten Zuckerwürfel, nicht? Ich äh, andere Sachen äh, drauf tue. Und zwar geht das zurück auf ein Gespräch mit äh, Michael äh, Filterraum und äh, da ging es darum, äh, wie, was das so ist, wenn man in so Schrauben, Knopf oder sonst das Schubladen kramt. Und äh, eigentlich hat man also einen ganz speziellen, speziellen Wunsch, ein, man will etwas Spezielles finden, die Schraube, die jetzt hierfür passt. So, aber äh, es gibt dann Momente, wo daneben dann etwas ist, was also für irgendetwas anderes noch spannender ist und was man dann auch noch mit rausnimmt. Oder wenn man einfach so drin rumkramt in diesen äh, Reste-Schubladen, die immer, immer voller werden und äh, immer mehr und wo man dann eben nie rangeht und sortiert. Und wenn man rangeht und sortiert, dann denkt man, ach schade, jetzt äh, krame ich das auseinander, weil mit jeder Schraube, die man da in, in die Hand nimmt, nicht, entsteht eine völlig, dreht sich also sozusagen das Bezugssystem, also das Beobachtungsschema, äh, äh, würde, würde Michael äh, Aber eine Schraube sagen funktioniert und, nur mit einer Mutter. Äh, eine oh, Flügelschraube funktioniert auch, ja, auch denn, mit einer Mutter. Auch das ist jetzt sozusagen so, du, jetzt nimmst du sozusagen ganz bestimmtes äh, Wahrnehmungs- und, und Deutungsmuster. Nicht? Man kann ja. aber eben auch ganz andere nehmen. Und äh, hier habe ich also im Grunde zu den äh, also drei, aber insgesamt sehr unterschiedliche, mit sehr unterschiedlichen Individuen bestückte äh, Sachen genommen. Ich habe also aus einer Schraubenschublade einer eine dieser typischen Reste, Sachen von unserem Umzug, nicht? habe ich also einfach Schrauben, die ich hier so drauf verteilt habe. Die Formen von den Zuckerstückchen sind selber, also wie Kleckse, wie äh, äh, Artplastiken, wie auch sonst was, sind die also äh, äh, fantasietriggernd. Und dann habe ich also äh, in meiner Studienzeit mal so einen Kanonenofen gehabt, hatte mir so zwei halbe Hähnchen äh, ganz unmäßig geholt und die verspeisen, die habe ich dann in diesen Kanonenofen reingetan und habe die da verbrannt. Also die Reste, nicht? also die Knochen. Ich äh, hatte irgendwie die Idee, das tue ich jetzt nicht in irgendwelchen Abfall oder Kompass, sondern da rein. Und dabei sind so völlig durchgesinterte Knochen da rausgekommen. Mhm. Ich habe die dann am nächsten Tag entdeckt. Nicht? Und äh, diese, äh, leider macht die Kamera das nicht so mit, wie ich das äh, da doch Wirklich. ein bisschen hier. Nicht? Also sehr interessante, eigenartige Strukturen, die fühlen sich total gläsern an, sind unheimlich leicht, völlig ausgebrannt aber schon erzähle ich eine Geschichte dazu ja, nicht? und die nächste Geschichte könnte kommen. Hähnchen, Andreas. Was? Jetzt hätte ich gerne ein halbes Händchen. <lacht> <lacht> aber ich habe mal eine Frage an, an euch Künstler. Mhm. <lacht> ähm, meint ihr, die Kunst könnte solche Erkenntnisblockierungen äh, auflösen? Also dass sie ähm, zum Beispiel, also nicht durch Aufklärung, weil ich glaube, das funktioniert nicht, dass man den Leuten erzählt, dass es die Welt läuft, aber so. Ja. Ähm, aber irgendwie anders, ähm, also was ich als Erkenntnisblockierung bezeichne, ist das, was zum Beispiel der Godot gerade gesagt hat, äh, wir können gar nicht so viel, also ähm, die Gesellschaft äh, besteht eben nicht aus dem Konsens der Menschen, ähm, also durch die Übereinstimmung ihrer Meinung oder ähm, ihrer, ihrer, ihrer Zwecke, die sie verfolgen, ähm, sondern, ähm, sondern organisiert sich selbst und, und der Mensch ist im Prinzip äh, als Individuum, als, als, als du und ich, ähm, sozusagen die, die Umwelt von dem, von dem System. Also, dass man solche, solche Sachen ähm, in der Kunst irgendwie formulieren könnte oder irgendwie provozieren, dass man da einen Denkanstoß setzt oder irgendwie sowas. Das Problem ja, im Prinzip ja. Äh, in der jetzigen Situation haben wir das Problem, dass wir es zum Beispiel mit dieser äh, Kulturindustrie zu tun haben, dass wir es also mit der äh, Totalvernutzung dieser Fähigkeiten von Künstlern, also sagen wir so, das heißt ja sozusagen den Kreativen, nicht äh, zu tun haben, äh, entsprechend in, im, im kreativen Zirkel Ergebnisse zu liefern, nicht so nach, nach dem Motto: Input-Problem, nicht, aber von jemandem Fremden, mhm. nicht? dann gehst du durch den gesamten identitätszerreißenden äh, kreativen Prozess und am Ende spuckst du ein Ergebnis aus, also Creativity Groups haben so funktioniert und äh, das ist ja, die sind ja aus einer Mischung aus militärischen und äh, Autoproduzentenproblemen äh, entstanden. Nicht? So äh, äh, äh, und, und dann liefern die das äh, die Lösung und dann die anderen, die sagen dann, ja okay, das ist gut, das ist schlecht, das nutzen wir, das nutzen wir nicht und ab zur nächsten Creativity Group oder Labor, wie das dann hieß. Und äh, diese, all diese Geschichten äh, führen dazu, dass Künstler immer wieder neu dahin kommen, äh, Strategien zu suchen, um dem zu entkommen. Also entkommen mhm. ist teilweise fast wichtiger, nicht? Äh, sozusagen unter dem... Unter dem äh, das hat aber aus, äh, aus meiner Wahrnehmung, oder ich möchte ein starkes Plädier machen, dafür eben nicht zu verzwecken. Die Kunst, so wie ich die verstehe, genau. mag sich nicht gerne verzwecken lassen. Wenn sie sich sozusagen vermarktbar macht, freiwillig, dann ist das eine Entscheidung. Aber mhm. ich möchte, ich, das ist eigentlich ein Bereich, ob das jetzt romantisch ist oder nicht, sich nicht zu verzwecken. Nee, Das ja. ist der Unterschied zwischen Kunst und Design. Ja. Ja, das ist genau der äh, zentrale Unterschied für mich zumindest. Und nicht also im halt Zusammenhang guten Zweck, ja, genau. Kein, Auch nicht keinen guten Zweck, auch nicht einem gesellschaftlich-emanzipatorischen. Wenn ich zurückdenke an die Filme äh, der, der russischen Expressionisten, wo alles, wo wirklich jeder Schiss, der getan wurde, irgendwie der Lobpreisung des proletarischen Volkes und der Revolution und so weiter dienen sollte, ja. das führte, also da waren geniale Sachen bei. Aber auf der Dauer Kunst, die nur dient, war irgendwie. Äh, nee. Ich möchte auch mal antworten. Also die, ich habe es gedacht, die Künstler, die ich kenne, die mich umgeben oder die mir bisher begegnet sind, so um mich rum, die ich irgendwie machen sehe, irgendwie, wenn ich mir jetzt angehört habe, was du gerade eben gefragt hast, ob das mhm. möglich ist, würden glaube ich 99% Prozent von denen sagen, jetzt ist genau das, was wir versuchen. Und okay immer mal wieder, das ist halt nicht so generell. Ne? Ich kann zum Beispiel viele Momente dir sagen, wo es Events gab von allen Seiten, selbst Lesungen von mir selber. Ne? Wo man kurz diesen Moment hatte, dann habe ich vor 20 Leuten gelesen und danach habe ich irgendwie Gespräche gehabt, wo ich gedacht habe, wow, krass, das ist irgendwie was passiert. Die Leute, die werden jetzt für immer irgendwie manche Probleme für sich gelöst haben oder auch Sachen leichter sehen oder manche Dinge irgendwie von vorne gleich schon als Dispositionen von sich selber zu erkennen, die gar nicht notwendig sind, bla bla bla. Aber dann merkt man, es ist so ein bisschen halt immer noch die Party danach und dann ist es so wieder langweilig und zynisch, was ich sage, so am nächsten Tag ist es dann schon wieder anders. Man kann es herstellen ja immer im Moment und dann... Es die Frage bleibt auf, desiderat. Also wenn es Geschichte gibt, dann schaffen wir es vielleicht irgendwann mal, die kritische Masse, Masse zu erreichen. Man sagt ja, wir brauchen so neun bis zehn Prozent der Bevölkerung. Also in meinem Studium, da war das irgendwie so, dass solche Sachen wie Zweckfreiheit wurden als... Ähm, äh, als, als Eigenschaft von Kunst, nicht? als etwas, was da ist, äh, behandelt. Nicht? Also äh, in einer seltsamen Art von Fraglosigkeit. Nicht? Das hatte irgendein Denker, hat das mal der Kunst angehängt und dann ist das eben so. Und dass das aber ein, äh, ein, eine Anforderung, eine Erwartung an Künstler ist, äh, der, vor allem der Künstler an ihr eigenes Tun, dass sie in einem gewissen Sinne sich von Zwecken Halten, dass sie misstrauisch gegenüber Zielen sind, weil die Ziele auch einengen und so etwas. Aber äh, da gibt es eine ganze Reihe interessante äh, äh, Dinge, die, die man entsprechend angucken kann. Nicht? Inwieweit sind es Desiderate, die man für heute äh, in Anspruch nehmen kann? Nicht? Was, was, was steckt also, äh, Günther äh, Hirschhoff hat das ja in der letzten Zeit äh, sehr, stark also in die in die Timeline vom von der Bild denk, denk Alarm glaube ich oder von, von der äh, Kunstverstehung, keine Ahnung äh, reingebracht und äh, trifft damit eigentlich auch eine, äh, eine Erwartung von mir nicht diese Auseinandersetzung mit der Orakelfähigkeit von Kunst nicht so und äh, aber das, das sind alles Sachen, die, die man also nochmal einzeln äh, bedenken was ist denn, würde. Nicht? Was denn mit, mit dem ähm, Christo zum Beispiel? Der verhüllt die Sachen und mhm. Erwartung oder so. Ja, eine interessante, das ist ein sehr interessante. Respektfrei eigentlich, oder? Ja, der ja. hat sich sehr richtig schwer gemacht. Ja. Yeah. Der, hat, der hat keine Spenden angenommen, hat, hat eigene Prämissen, ziemlich strenge Prämissen äh, äh, äh, vorausgesetzt, wie er mit dem Werk oder mit der Aktion umgeht. Ähm, keine Vermarktung und so weiter und so fort. Und damit hat er sich sehr schwer gemacht. Aber letztendlich, was, warum, wieso, weshalb? Zu lesen war heute jetzt in den Nachrufen war zu lesen, die Sachen zu verhüllen, um sie zeigen zu können, damit mhm. man die danach auch neu sieht. Mhm. Auch die haben, wo die Dinger verhüllt waren, waren die Dinger halt ein Event und dann hat man ihnen endlich Aufmerksamkeit gespendet. Ne? Also guck mal, mit dem passiert was. Wow, guck mal, haben, das der ging. Reichstag wäre jetzt wieder zu Würde gekommen. Also es wäre die Rückgewinnung der Würde der, des Architekturwerks Reichstag damit passiert. Finalität, ja, guck, Reichstag. Aber, aber. Ja, aber, aber er hat auch ein bisschen das, also er hat ja alles eingepackt und hat dann ähm, durch die Skizzen und die Vervielfältigung dieser Sachen, also der, dem ganzen Merchandising drumherum, hat er ja das dann auch weiter. Ähm, finanzieren können. Was an dieser Sache ist, ich finde, da greift Christo auch etwas voraus, was auch jetzt in der Gesellschaft und im Ganzen ähm, so propagiert wird, auch so gerade im Design. Es geht nicht mehr um den Inhalt, sondern in erster Linie um die Verpackung. Das heißt, es wird unwahrscheinlich viel in diese Verpackung und diese Verpackung als Erlebnis, Event und so hinein. Ähm, investiert oder produziert oder was auch immer, weil man irgendwie herausgefunden hat, dass dieses etwas auszupacken, ein größeres Erlebnis ist, als äh, sich einfach nur mit dem Inhalt zu befassen. Wäre wahrscheinlich das Handy eher weg als den Kasten drumherum. Genau, also. das, äh, äh, genau einige haben da schon sehr... Und das, ähm, da wird irgendwie auch äh, gerade im Design sehr drauf gesetzt, ähm, dieses Unpacking, also das heißt ja nicht Unpacking, also dieses äh, Auspacken als äh, wirkliches ästhetisches Erlebnis, die neue Mac-Werbung, also Mac nicht Mac, die neue äh, iPhone-Werbung. Ich äh, sehe da noch einen anderen Punkt, der, das, was jetzt äh, Peter da äh, erzählt hat, das ist eben auch, das stimmt auch, aber es ist sozusagen die, äh, die konservative Seite davon. Äh, für mich ist das, was da verpackt wird, eben auch verfügbar. Kann weggenommen das werden, ist, kann weggeschickt werden. Das Foto von der Anni Leibovitz vom, vom Christoph. Also das ist ein Porträt von ihm im Central Park New York von der äh, Anni Die stellen wir ja sofort oder? bei den ölze äh, leuten dazu. Also, ja. So. <lacht> Und die hat sich so verpacken lassen. Ist ja, auch ja Ja, ja, Schön, oder? Ja. Ja, also, das hat, also das gibt, gibt etwas, das ist dann natürlich auch beklemmt, weil das eben, ich habe gedacht, also okay, also gleich wird die ausgewickelt und dann ist das doch eine Mumie. <lacht> so, also ist etwas ungekonnt, die Mumien wurden sorgfältiger eingepackt. Unbedingt, aber ich hatte auch kurz gedacht, dass er sich halt von jemand anders einpacken lassen. Ne? Also ja, Humor. Ich habe gedacht, der. Also die, die, ja, ich stelle mir grinsend darunter vor. Ja, was verpackt ist, ist aber auf eine eigenartige Weise verfügbar, wenn es also eine Person ist wie sie jetzt auch hilflos. Und äh, diese, äh, dieses Vertrauen ist natürlich toll, dass da äh, in dem Moment eine Rolle spielt, äh, spielen muss, sonst wäre das ja auch Qual. Aber die, äh, die, die Sache, dass etwas transportabel wird, dass man es, wenn man es auspackt, dann hat, und solche Geschichten. Nicht? Und das, diese, dieser, äh, dieser Koloss von äh, äh, Reichstag, nicht? Äh, der ja deswegen auch so beklemmend wirkte, weil man eben mit dem die ganze Last, der, der, der ist ja nicht nur schwer wegen der Steinmassen, sondern auch schwer wegen dem, dem historischen Vermächtnis und äh, dem, wovon er alles Zeuge war und äh, den auf die, diese Weise neu zu erfinden, erfinden zu wollen, nicht? geht eben nur dadurch, dass eben dadurch ein, ein Ritual der Verfügbarkeit in, in Gang gesetzt worden ist. Er ist jetzt angeeignet, unser, wir machen jetzt damit. Nicht? Und jetzt machen wir damit. Und äh, treiben die, die, die ganzen bösen Geister da und äh, sind weg. Die Guten, die drin sind, sind äh, hoffentlich geblieben. So diese, diese Sache. Aber was ich eben auch äh, wichtig finde, dieses, wir können ihn nehmen, also mit so einer großen Kralle, nicht? Und wie die Städteplaner, nicht? Und setzen ihn um, nicht? Oder, äh, an, nicht, also ich finde, das Werk von Christo hat, hat zwei Seiten. Das eine ist so Deko, Inseln äh, und und äh, Parks mit äh, schönen, bunten Tüchern dressieren. Äh, aber er hat eben auch Dinge, die wie diese Schlucht äh, zu teilen, Oh, ja, der toll. Ton ist weg. Ah. Ich, war ich weg jetzt? Ja. Okay, jetzt wieder da? Ja. Okay. Wo, wo war das Letzte, was ihr gehört habt? Meister, Gewicht, die Würde, alles, was da passiert ist. Genau. Ähm, und und wie, wie, er, wie, wie er dann eben, wie das eben ein befreiendes äh, Ding ist, wenn man ihn verpackt, danach wieder auspackt und dann gehört er einem, einem selber. Er ist jetzt mir aus der Geschichte, ist er zu mir geschickt worden. So und äh, dann habe ich gesagt, dass Christus Werk meiner Ansicht nach zwei Seiten hat. Die eine ist eben dieser Deko Aspekt, diese wunderhübschen äh, Inseln äh, vor Florida und äh, diese Central Park äh, Fahnen, Tore, Tore und Fahnen gleichzeitig. Ich habe ein ich hab echtes Problem. Ja. Äh, und zwar einmal läuft der Livestream noch. Ja. Es ist jetzt äh, 20.28 Uhr. Läuft der Livestream noch? Ja. Gut. Ähm, dann, ähm, wie gehen wir mit diesen... Also das Thema ist ja heute halt Erwartung und es gibt da Kommentare in dem Livestream-Chat, auch ja. in diesem Chat. Und wie gehen wir damit um? Also ich fühle mich da schon wieder ein bisschen verantwortlich. Also ich bringe das nur ein, ich trage das ja. nur rein. Ich habe gerade eben gedacht, vielleicht noch so zehn Minuten, dann bin ich auch weg und mache normalerweise erst so Stunde, vielleicht anderthalb. Ja, aber das halt, heißt ja, auch, dass, wir noch keine, dass wir noch gar keine Umgangsformen richtig. Und da merke ich einfach ja, selber, da werde ich, da werde ich, werde ganz angespannt, weil es keine, wie Kultur, also keine, keine Umgangsformen gibt. Wie gehe ich damit um? Ähm, ohne dass ich wollte jetzt auch nicht in, diese, in deinen Redefluss. Nein, er drängen. ist äh, sowieso zu Ende eigentlich. Andreas, also, und das finde ich, find ich dann ganz, da, da merke ich dann einfach, äh, das, das möchte ich nicht so gerne. Aber auf der anderen Seite sehe ich auch, hier gibt es äh, Sachen, gute Kommentare im Chat. Und andererseits frage ich mich auch gerade, warum die Daniela wieder gegangen ist, also äh, hier nicht geblieben ist. Und, äh, weil er das so. chaotisch war und weil sie nicht wusste, was das sein soll, was sie damit zu tun hat. Ja, ich Das auch sind Spekulationen, sehen. ich werde sie fragen. Ja, das wäre ähm, gut, danke. Aber du hast recht. Sonst sind wir immer in, in unserer eigenen Ursuppe, rub, rubbeln wir so rum. Und ähm, ich find, fand es eben deshalb auch so wichtig, dieses Thema mit der Erwartung. Wie gehen wir eben mit, so, mit Leuten um, die neu dazukommen? Wie, wie können die ja gut sich einfinden? Ja, Muss man da irgendwas nicht? vorher machen? Das also. Nicht, äh, äh, Technisch würde ich sagen, tut mir leid, aber äh, das geht ohne Moderator, funktioniert das nicht, ist meine Meinung. Vielleicht mal das zehn Jahre machen, das was dann, dass wir uns so eingespielt haben, <lacht> aber ansonsten, auch wenn es so altbacken klingt, aber es weiß nicht, Peter, was würdest du sagen? auch dazu gekommen, oder? Ich finde, äh, eigentlich finde ich das gut, Gut, bis hierhin, wie es gewesen ist. Der Andreas hat sich inhaltlich vorbereitet. Das strukturiert das irgendwie. Ich höre total gerne zu, was er dazu zu erzählen hat, wo er da drin ist. Und ich finde die Diskussion gut. Alle möglichen Leute haben irgendwas gesagt. Und Birgit drückt aus, was sie umtreibt, was völlig auch für mich völlig okay ist. Aber ich sehe gerade keinen Bedarf. Aber ich habe eben auch nicht die Erwartung, wenn ja. ich jetzt ein neues Mitglied, ja. irgendwie als neues Mitglied, sondern erstmal ein Gast und, und so, wenn ich weiß es nicht. Das wären mir zu viele Herren, dienen gleichzeitig. Das kriege ich nicht hin. Ich versuche noch für mich selbst rauszukriegen, hm. was das denn hier so ist. Und irgendwie, du bist ein bisschen so, ich bin manchmal auch am Reingerätschen, Andreas und Birgit sind ganz stark für mich identifiziert hiermit. Und damit irgendwie quasi von Natur aus Moderator. Okay, aber dann, äh, dann, so als, dann möchte ich einfach auch so als: äh, äh, Wir können ja auch ganz einfach sagen, äh, damit diese Spannung nicht mehr entsteht, könnten wir ganz pragmatisch sagen: Jo, wir treffen uns jetzt hier bis zum 14.07. immer alle zwei. Äh, Wochen, Dienstagsabends und äh, irgendjemand bereitet etwas vor und wir reden darüber und gut ist. Das, ist, das könnte man ja so, so machen, dann müsste man nicht äh, sich dem Gastgeber in Anführungsstrichen Stress stellen, was machen wir, wenn wir neue dazu kommen? wie führen wir die ein, wie, wie, wie, wie soll das oder wollen die nur einfach kurz mal reingucken, wie es so ist und dann wieder rausklicken. Ist ja auch alles möglich. Äh, wie gehen wir damit um? Ich, also es wirklich, genau. ist wirklich, wie gehen wir ist, damit um? Ist, ist für mich eine wichtige Frage. Und ist es eine Frage, die hier jetzt in diesen Kunsttalk gehört oder die eine typische technologische Admin-Frage ist? Weil die Admins sind ja die Gastgeber die wir als Admins zu äh, klären hätten. Das sehe, ich, nee, das sehe ich anders. Auch was Andreas gesagt hat, eben über Admins und, so und Members oder so. Also, ich sehe die Admins, die kümmern sich eigentlich darum wie kann man das jetzt einstellen, das, was weiß ich, das und das passiert und das und das passiert, aber das Thema an sich und so, das sind ja äh, die Teilnehmer, Teilgeber. Es gibt zwar... Wechsel Alle, die da sind. Ja, genau. Da ist nicht die Admins, überlegen sich jetzt, wie kann man dafür sorgen, dass ein Godot endlich mal ein Lied nochmal spielt oder so. Sondern das ist alles so, der ganze Inhalt, was da passiert, ähm, das ist alles von den Teilgebern irgendwie. Ja, ich hoffe, ich hoffe nämlich auch, weil ich also schon, äh, also ich, ich übernehme so schwach, in einer schwachen Version, nehme ich also Moderatorenanteile, äh, weil ich eben auch sehr daran interessiert bin, thematisch oder inhaltlich äh, sozusagen zu reden und, und vor allem mitzubekommen äh, und, und gehe erstmal davon aus, also es ist eben eine Erwartung, dass das eben hier nicht äh, sozusagen eine Rezipientengeschichte ist, sondern dass es also ja. eben so ist, dass äh, so eine Aufmerksamkeit da ist. Und äh, von daher finde ich das jetzt auch sehr gut, dass also diese, diesen blinden Fleck, ich habe zwar immer mal rübergeguckt, aber dann schnell wieder war ich mit den Ohren gefangen und habe da, was sagt die gerade? Und dann äh, habe ich die Texte losgelassen. das und, auch. Hm? In, in, in, in, in dem Chat, der, der mir jetzt hier zugänglich ist, also der andere Chat, der ist mir ja gar nicht zugänglich. Ja. Und äh, trotzdem finde ich es äh, interessant, weil es ja im Grunde tatsächlich Gesprächsbeiträge sind. Und ich überlege gerade, was habe ich denn so mitgekriegt, wie gehen denn andere Plattformen, andere Talks oder was auch immer es geben will, wie gehen die damit um? Äh, und, raus. Da gibt es so, Rollen, und alles, oder, die ne? ausfiltern, ja. Ja, genau, die sagen dann hier, da, das ist und das, ich, ich will es auch nicht verschwenden. Und ähm, ich habe das bei Jenny, ähm, die mit im, äh, die diesen Polit-Talk macht, nicht? Äh, die macht das offenbar so, dass sie das nächste Mal immer vorher äh, auf äh, besonders äh, äh, eigenständige oder interessante äh, Beiträge eingeht. Ja. Das heißt, sie hat da so eine Phase wo die sagt, ah, das war letztes Mal so und so, der und der hat das und das gesagt und ja, interessant und da, da, da und so weiter. Nicht? Und damit ist auch nochmal so eine Überleitung vom letzten auf den jeweils aktuellen äh, Podcast, ist das bei ihr äh, gekommen. Und solche Lösungen würde ich auch überlegen, ob man da was ähm, von machen kann. Ähm, ja, und man könnte ja auch ex explizit ausprobieren, einen Rückkanal anbieten, der sozusagen hier live auch im Auge behalten wird, ob das ein Bedarf ist. Und, und wenn das angenommen wird, ja, dann würde ich das auch würde ich meinen Teil dazu tun, dass es funktioniert. Also sagen wir, eine halbe Stunde drauf aufpassen. Ja. Und dann Ach, oder oder eine ja. Sitzung, der eine, der oder der. der. Gedankenkanal hat schon gesagt, der kommt nächstes Mal rein, dann tut er nicht mehr hier auf auf YouTube im Chat ähm, kommentieren, sondern kommt da mal rein. Ja, wunderbar. Die, also, ja, da, da stecken auch noch andere Probleme hinter, die auch interessant sind. Was, was ist, wenn die Bilder jetzt alle so Briefmarkengröße haben? Und so, das wäre natürlich auch witzig. Ja, und so, weil eben, ja aber dann schalte ich um auf Sprecheransicht und sehe immer nur einen groß, der gerade redet. Ja, also, okay. Egal wie, also das ist, äh, lassen wir lass die Probleme an uns rankommen, dann, dann ist es eben so. Und Jetzt haben wir dieses, äh, also auch Arik, ich finde, die, die Argumentationen, die da kommen, sind alle so bedenkenswert. Ähm, ja, ach, ähm, ja, das äh, sagen wir, das sei jetzt erstmal nur so also wichtig gesagt. Das ich finde auch klar. wichtig, dass oh. auch wichtig, dass Birgit jetzt spontan reingesprungen ist, obwohl... Sie ja sozusagen die Moderatorenrolle scheut wie der Teufel das Weihwasser. Aber es ist trotzdem ein Talk, ne? Es ist trotzdem Talk. Talk ist eigentlich Reden. Ja. jetzt ja. auch so sehen, ne? Ich schalte ja. jetzt mal den Livestream ab. Ja, das wäre sehr schön. Okay. Okay. Tschüss. Tschüss, Tschüss. Tschüss an alle, alle. Zuhörer. Ja, wir also sind ja noch hier, aber ich schalte nur den Livestream ab. Ja, und, um, Naomi, ähm, das ist.